Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast Ausgabe Nummer 369. Mein Name ist René, außer dem Mitarbeiter, Herr Marvin. Hallo, hallo. Der Herr Basti. Gute und Grüße. Und zurück aus dem Urlaub der Herr Dennis. Ja, servus, hallo. So, da sind wir wieder und müssen wieder über äh, komische äh, Fußballspiele sprechen oder äh, wie die Bayern es nennen würden 90 Minutes of Pressure, 90 Minutes of Pain. Oder? Auf jeden Fall. <lacht> goal, goal, goal, goal, goal. Da war dieses wunderbare Spiel an diesem Samstag ähm, und wir alle dachten so, ja, mh, da geht was und vielleicht sind wir als äh, Eintracht so ein bisschen… Äh, das, äh, der Sargnagel will ich jetzt nicht sagen, aber dieser, dieser Tropfen, der dieses äh, Kovac-schönes Bayern-Fass so ein bisschen zum Überlaufen bringt, und so kam es dann auch, dass wir da aber nicht nur einen Tropfen reinwerfen, sondern gleich fünf, das äh, kam, glaube ich, so ein bisschen unerwartet. Selbst Basti war mit seinem 4 zu 1-Tipp da so ein bisschen zurückhaltend. Also für mich war es im Endeffekt ganz gut, dass, äh, und es das hat so ein bisschen so den, den, den ersten äh, guten. Pass will ich mal sagen, gegeben, dass wir das ganz, ganz wichtige DFB-Pokalspiel auf St. Pauli gewonnen haben. Also da haben wir uns dem größten Druck entledigt, das hatte ich ja davor auch gedacht. Und ja. war für mich auch gefühlt so, weil gegen, dann, dann hast du gegen die Bayern weniger Druck, du wusstest okay, du überwindest den Pokal und jetzt schaust du mal gegen die extrem wackeligen Bayern, die schon in Bochum geschwommen sind, habe ich mir auch schon gedacht, dass da was möglich war, aber dass es natürlich so abgeht, das würde ich auch, weiß Gott, nicht nur auf die rote Karte schieben, wenn ich ehrlich bin ja wobei man schon sagen muss dass die zu, diesem, zu dieser Verwirrung auf der Bayern Seite beigetragen hat weil gerade am Anfang waren sie ja schon durchaus offensiv bemüht würde ich jetzt mal freundlich umschreiben wollen wo ich auch gedacht habe so uiuiui die wollen es hier heute aber auch wissen Nochmal so eine Nummer wie ähm, wie gegen Bochum wollen die da jetzt nicht irgendwie fahren sondern die wollen hier gleich irgendwie Gas geben da hatte ich schon so ein bisschen gedacht so, okay da so haben sie jetzt doch irgendwie wieder ähm, gefangen mhm. aber ich glaube diese Entscheidung, dann da Boateng vom Platz zu stellen, hat sie schon sehr in ihrem Konzept verwirrt. Ich ja, habe eine Frage äh, an euch. Ich habe bei 93 auch die Frage gestellt. Ja, ich hatten. dachte mir, die kommt jetzt. <lacht> ich bin gespannt, was ihr sagt. Und ihr versteht die wahrscheinlich auch direkt beim ersten Mal. Wenn ich heiße ja nicht Enzo. So. Genau. Ähm, habt ihr euch geärgert oder gefreut, dass die Entscheidung nochmal geändert wurde? Also Meter oder gelbe Karte oder rote Karte und Freistoß? Was nimmt man in der achten Minute? Ich hatte ja jetzt schon, ich habe die 93 folge heute Morgen schon angefangen <lacht> zu hören. Die Frage hat er bei Fußball 2000 auch schon gestellt. Ja, <lacht> Auch da ah, ja, habe ja, ich es ja. schon mitbekommen, von daher hatte ich jetzt schon ein bisschen Zeit, mich darauf vorzubereiten. Stell dir jetzt nur noch die Frage, egal wen <lacht> ich <trage. jeden lacht> <mehr wieder. lacht> Jedem, auf der Straße, egal wen fragst. Stell im Sie im vor, Sie ich Ich habe dich gefragt, ob du eine Rotkarte nehmen würdest. Also, äh, Sie haben sich bestimmt auch schon mal Gedanken gemacht. <lacht> Sie haben sich auch schon mal Gedanken gemacht. Haben. Also, im, im ersten Moment habe ich mich geärgert und hätte lieber den Elfmeter gehabt. Okay. Dennis? Also, ich muss tatsächlich sagen, dass ich auch erst gedacht habe, gerade weil heute im modernen Fußball ja auch die Bayern, hätte ich zumindest erwartet, die Möglichkeit haben, diesen fehlenden Mann gut zu, äh, auszutaufen. Ich habe noch gedacht, verdammt, so ein Elfmeter... Aber du hast natürlich achte Minute, hast es ja schon angesprochen ist natürlich auch eine verdammt lange Zeit. Deshalb so die erste, oh, warum wird denn das jetzt nochmal getauscht, äh, war auch für mich erstmal so ein bisschen, ich hätte mich auch über den Elfmeter gefreut, aber natürlich zwei, drei Minuten später dann auch gesehen, wow, es ist noch echt lange, das kann vielleicht hinten wirklich von den Körnern her nochmal knapp werden bei den Bayern und habe mir da eher unsere Chancen ausgemalt, dass das natürlich vorher schon so toll entschieden wurde, super Sache. Aber wie gesagt, ich war im ersten Moment schade, dass es keinen Elfmeter gab, im zweiten Moment aber gedacht, so eine frühe rote Karte kann auch im Endeffekt hinten raus dann interessant werden. Ich glaube tatsächlich, dass die rote Karte für uns besser war. Ich glaube also ja. glaub auch, dass es mehr Einfluss hat, als Marvin eben gesagt hat. Also ich glaube tatsächlich, weil du hast am Anfang gesehen, ich habe am Anfang Schiss gehabt. Als ich die Aufstellung gesehen habe, habe ich gesehen, okay, der Kovac hat sich dabei was tatsächlich gedacht. Der stellt Pavard gegen Kostic. Mhm. Und da habe ich mir gedacht, ah, die beiden werden sich hier bekriegen. Und als dann diese rote Karte war, musste das ja alles geändert werden. Kimmich ist aus dem Zentrum rausgekommen. Und äh, musste dann gegen Kostic spielen, ist mit ihm überhaupt nicht zurechtgekommen. Kostic hat ein Riesenspiel gemacht. Oh, ja. äh, und das hat die Bayern trotzdem so ein bisschen verwirrt. Und ich glaube, was dann dazu kam, René, ich habe es genauso gesehen wie du. Die Bayern waren drin, die hatten Bock. Ich habe gedacht, na, das ist so ein merkwürdiges Spiel heute. Die Bayern werden irgendwann, wird einer durchrutschen, steht Thomas Müller, da steht 1-0. Oder Boah, du, ich glaub, ich hab <lacht> also, die ich Alles abgerissen. Also da habe ich die ganze Zeit Schiss davor gehabt, diese Jubelfratze von Thomas Müller da zu sehen. Also ich glaube, da wäre ich echt durch die Decke gegangen. Ja, aber das Ding, ich glaube, diese rote Karte hat dazu geführt, dass diese Aufgabe für die, ich glaube, nur eine intakte Bayern-Mannschaft hätte diese Aufgabe bewältigen können. Das heißt, ja. ich glaube, die können so dieses Standgas, was die haben, weil die einfach diese Qualität haben. Ich glaube, egal wie sehr die sich untereinander anfacken oder den vom Tränen abgefuckt sind, diese Qualität, die da ist, die reicht normalerweise trotzdem aus, um zu, theoretisch bei Leintracht zu gewinnen. Ich glaube aber, diese rote Karte hat die Aufgabe dann zu schwer gemacht und dafür ist diese Mannschaft, glaube ich, zu instabil gewesen. Das war, glaube ich, yeah, deswegen können wir, glaube ich, im Nachhinein echt froh sein, dass das eine rote Karte war. Yeah. Ja, Weil das habe ich auch nicht behauptet, dass es nicht der Fall ist. Aber mir geht es halt darum, dass man auch die eigene Stärke der Mannschaft ein Stück weit sehen muss. Du hast auch am Anfang bei der Eintracht auch gemerkt, dass sie auch sofort präsent waren in der sechsten Minute. Das war gleich gefährlich. Das waren Spiele, wo beide Seiten eigentlich Tore hätten schießen können. Natürlich mit der roten Karte, schon relativ früh im Spiel. Dass das Ding dann zu uns wechseln kann, ist natürlich die richtige Sache. Aber wie du halt auch wieder, wieder auch richtig erwähnst, ja, aber intakte Mannschaften haben auch schon geschafft. Und ich erinnere immer an dieses grauselige Spiel, das selbst ein Tarnat <lacht> ein Tor äh, nicht dazu geführt hat, dass wir das Spiel gegen die Bayern mal verloren haben. Ja, ja, nee, das meine ich ja. Also ich glaube tatsächlich, dass was, was was diese rote Karte auch gemacht hat, weil die Bayern können ja trotzdem nicht sagen, äh, das ist nur wegen der roten Karte, weil die waren ja dann im Defensivverbund trotzdem genug Leute. Du mhm. hast, wenn du eine rote Karte hast, ist es ja eher so, dass du Nachteile hast in Offensive. Zu sagen, okay, man, man, man geht jetzt nicht mehr Vollgas nach vorne, aber hinten ändert sich eigentlich nichts. Deswegen hast du natürlich recht, dass die Eintracht dann im Spielverlauf einfach dann die Bayern auch niedergerannt hat. Einfach zu sagen, ja, okay Leute, wir haben jetzt Bock, das zu machen. Und ich meine, wie gesagt, da waren ja noch genug Verteidiger da. Nichtsdestotrotz mhm. glaube ich tatsächlich, trotzdem, dass die Bayern einfach in diesem Zustand, dass es für uns einfach ideal war, dass das diese Ausmaße annehmen konnte. Ja. Ich, ich, die Eintracht hätte wahrscheinlich auch irgendwie so Chancen gehabt, aber dass es dieses Ding wird, war das schon ganz gut. Deswegen war das für mich tatsächlich echt eine entscheidende Szene, weil es wirklich interessant war, weil ich stand auch auf der Tribüne und war irgendwie denk, na toll, Scheiße, jetzt gibt es keine Elfmeter. Und irgendwie äh, mit zehn Mann, wer weiß, wir haben ja auch, Marvin hat es ja gesagt, wir kennen ja alle diese Spiele, dann weißt du ja nicht, ob es irgendwas ist. Aber ich glaube, im Nachhinein war diese rote Karte wichtiger, als man zu dem Zeitpunkt dachte. Deswegen nerve ich auch jeden mit dieser Frage, weil ich es tatsächlich sehr interessant finde, weil es beides Vor- und Nachteil hat. Hm. Ja. Ich und das ja auch mit der Minutenzahl ändert. Also ich glaube, die Frage beantwortest du in der 60. Minute anders. Ja, das stimmt. Ja, definitiv. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand es zu, zu dem Zeitpunkt auch schon besser mit der roten Karte, weil es ein anderes Gefühl nochmal gibt. Ein Elfmeter, der kann dann immer auch nochmal nicht reingehen. Ja, und ja, so, geht ja. nicht rein ja gut. Ja. Aber du, du wusstest halt, und da ist eine gewisse Psychologie halt auch ein Stück weit dabei, weil du gemerkt hast, okay, die Bayern, die, das war, die waren auch schon sehr, sehr wackelig gegen Bochum und da hat Brodels die ganze Zeit schon. In Salihamidzic war schon unzufrieden und hat komische Aussagen getätigt. Und dann merkst du, okay, jetzt kommt... Ähm, jetzt kommt Kovac mit seinen Bayern zu, nach Frankfurt. Und wir brauchen manchmal auch diese Momente, auch so eine rote Karte, die dann das ganze Ding entzünden können und diesen Abend zu einem magischen werden lassen. Und da hat es halt jetzt wieder extrem gut gepasst mit der roten Karte. Das wäre mit einem Elfmeter vielleicht gar nicht so passiert. Und du hast ja natürlich auch vollkommen recht, dass die Bayern, Lewandowski, der macht halt immer seine Tore. Das hat er ja dann später auch gemacht. Auch, wir müssen auch mal ganz klar festhalten, die Eintritt war aber trotzdem erstmal gut, auf jeden Fall. Das es gab aber immer noch eine Druckphase nach dem 2-1, da hätte, hätte es oh, auch ja. sein können, okay, dass sie jetzt noch 2-2 machen. Aber dann, muss man es halt auch sagen, da kommt halt auch die Qualität der Frankfurter Eintracht hinzu, die immer bemüht ist, selbst nach dem 2-1 halt gleich wieder zu sagen, okay, jetzt geht's weiter. Und was ich dann ganz, ganz toll finde, nachdem wir es geschafft haben, in der zweiten Halbzeit, äh, die, die erste Halbzeit zu bestehen und dann nach der Halbzeitpause sofort wieder ranzugehen. Ja, und wir wollten gleich die sein. nächsten Tore machen. Und das ist eine Qualität und da muss ich halt auch die ab Frankfurter Eintracht mit ihren Spielern auch einfach loben. Ich bin, wenn wir uns überlegen, wie, wie viele Leute jetzt auch endlich mal wieder getroffen haben, dass ein Kostic, der du, Bassi, du hast schon angesprochen, ein mega geiles Spiel gemacht hat. Meine Güte, was der gezeigt hat, auch und so, hat sie mit, mit Toren eingefügt. Und wie gesagt, das ging ja dann immer noch weiter. Und für mich ist die zweite Halbzeit dann nochmal wirklich deutlich gewesen, wo du gesagt hast, okay, hier spielt auch die Mannschaft, die einfach das gerade ziemlich viel geiler findet. Ja, aber auch da, also man muss halt auch wirklich dazu sagen, und das fand ich auch gerade nochmal erwähnenswert bei dem, was Basti gerade eben gesagt hat, dass der Gegner, die Bayern, einfach auch in so einer Situation, gerade bei jeder Kleinigkeit, die halt gegen ihr Konzept läuft, halt sofort in der irgendwie in diesen Schmollmodus zurückkommen und irgendwie keinen Bock mehr haben, Fußball zu spielen. Also das hast ja, du halt schon du, auch gemerkt. Du hast schon gemerkt, dass die wirklich nicht viel verkraften gerade, aber trotzdem reden wir, wenn wir über Bayern reden, trotzdem noch über ein extrem hohes Niveau. Das heißt, was man sagt, stimmt, ja, die die, ganz ehrlich, wir haben auch Eintracht-Mannschaften schon gehabt. Und ganz ehrlich, wenn die Eintracht so auch gespielt hätte wie in Augsburg, hätte die Eintracht es tatsächlich geschafft, selbst gegen diese schmollenen Bayern noch zu verlieren mit zehn Mann. So ist es. Also das Ding ist, das ist kein Selbstläufer gewesen. Und das, ist was Marvin sagt, ist für mich der entscheidende Punkt. Nach dem 2-1 hat jeder gedacht, hm. Weil zehn Mann hin und her, aber Lewandowski macht dieses Tor überragend übrigens, mal ganz kurz wow, also wie, wie ja. der ja, dieses also Ding vier, macht, das vier dass Leute Zeit, da irgendwie <lacht> stehen lassen, das muss er auch erstmal schaffen. Also. Das ist einfach ein weltklasse Stürmer, machen ja. uns nichts vor und der kann einfach trotzdem auch zwei, drei Tore schießen in so einem Spiel, egal wie es läuft. Ja klar. Und dass die Eintracht so aus der zweiten Halbzeit kommt, wie Marvin es gesagt hat, zu sagen, ey Pam, nix gibt's. Diese Halbzeitansprache wahrscheinlich wieder von Hütter, die, was wir diese Saison schon oft besprochen haben. Zu sagen, ganz ehrlich, die sind einer weniger, die sind angeschlagen. Das hat eine gewisse Brisanz, denkt euch, wie, wie viel den Fans das bedeutet, bla, bla, bla. Dann kommt die Eintracht so raus und dann dieses Tor war ja auch mega. Dieser Ball gewinnt, Abraham erobert selber den Ball. Genau. Dost spielt den innerhalb von einer Millisekunde geistesgegenwärtig schon weiter, der nimmt sowieso alle Bälle irgendwie direkt, da können wir vielleicht später noch mal einzeln drüber sprechen. Leitet den weiter, da kostet er mit einer Mega-Flanke und Abraham macht das Tor dann selber. Und dann hast du wirklich das Gefühl gehabt, ja, Pam, Alter, hier ist tatsächlich was drin, Leute. Äh. Weißt du, was das, was das Geilste an diesem Tor war? Der Sky-Kommentator, ich weiß nicht mehr, wer es war, sagt exakt 30 Sekunden davor: Ja, äh, und hier da Costa am Ball, bislang noch mit keiner einzigen nennenswerten Offensivaktion in diesem Spiel. Da haben wir auch gedacht: Du, mein Freund, also. bist jetzt mal bitte ganz ruhig. Ja gut, es war halt auch bis dahin so, dass Da Costa in den Offensivaktionen eher unglücklich war. Aber das ist halt auch, der das ist, das ist dann halt auch das Glück, das, ähm, beziehungsweise nicht die Glück, sondern, das Glück, sondern auch das Können von Da Costa, dass er es halt immer wieder probiert. Ja. Und dann geht das halt. Und was ich aber auch sagen muss, auch das 2-0 der Frankfurter Eintracht war herausragend. Ich muss auch mal sagen, dass die Eintracht hier einen perfekten Ball bei weite Strecken gespielt hat. Passt ja, ja. hat es eben angedeutet, mit dem teilweise One-Touch-Fußball. Die haben echt versucht, die Bayern hier auch ein bisschen auszuzaubern. Das ist kein Rumpelfußball. Fußball gewesen. Das ist erstklassiger Fußball vom Feinsten gewesen. Und das zeigt für mich halt, dass die Mannschaft halt auch diese Qualität einfach besitzt, die selbst ein 5-1 im gewissen Maße gegen die Bayern rechtfertigt. Ja, und so haben wir gegen Leverkusen ja. schon gesehen ein bisschen. Also das hatte sich ja. Ja tatsächlich angedeutet, dass wir das drin haben. Und das kam gegen die Bayern jetzt wieder. Wir müssen vielleicht zu späteren Zeitpunkt nochmal drüber sprechen, warum das nicht immer so ist. Das verwundert mich tatsächlich. Weil wenn du siehst, was da möglich ist mit dieser Mannschaft, dann liegt es vielleicht tatsächlich daran, dass wir trotzdem in diesem Konstrukt noch zu sehr an, von Einzelnen abhängen, weil ich finde trotzdem, dass du gemerkt hast, okay, wenn Kostic fit ist, dann kannst du den quasi nicht ersetzen. Also das haben wir ja schon gesehen äh, in Spielen, wo er nicht dabei war oder nicht so gut in Form war. Weil das ist für mich noch so ein kleines Rätsel, muss ich sagen. Wenn ich sehe, was die Eintracht gegen die Bayern abgerissen hat, wenn ich sehe, was die gegen Leverkusen abgerissen haben, da ist das schon ein großes Gefälle in der Saison, anders als vielleicht in anderen Saisons, aber können wir wie gesagt, gleich nochmal besprechen, wenn wir so ein bisschen längeren Ausblick machen wollen, was ja. bei diesem Bayern-Spiel halt wirklich auch noch gut war, ist wirklich, und da müssen wir hier ein bisschen, nicht Abbitte leisten, aber wir müssen uns irgendwie bestätigt fühlen, oder beziehungsweise erhört fühlen, bei der Eintracht spielen auch Standardsituationen jetzt eine Rolle. Und oh, das ja. ist so wichtig, oh, ja. weil selbst oh, das 3-1, ganz ehrlich, ich stand beim 3-1, war ich mit Sicherheit noch nicht beruhigt, egal ob 10 Mann, egal alles mögliche, das Ding kann immer noch 3-3 ausgehen, dass dann einfach mal ein Dreckstor nach dem Eckball zählt halt auch. Das hatten wir ja wie lange nicht. Ich habe keine Ahnung, wie lange... Oh, wir ob hatten. Obwohl das doch jetzt oh. eigentlich eine einstudierte äh, ja, äh, Technik auch ist. Äh, Gerade, weil Basti, weil du es sagst, eigentlich ist das genau diese Mittel, die wir lange gefordert haben. Nämlich endlich mal gefähr... Wir haben ja, wie viele Folgen haben wir drüber gesprochen? Oh Gott, jeder Eckball wird eigentlich zum äh, Konter für den Gegner. Ähm, der hinteregger ähm, Kopfball war ja im Endeffekt ähnlich. Haben wir den im Verlauf von den vorherigen Spielen ja auch immer schon mal gesehen. Ich glaube, es war sogar ein, einmal war er, glaube ich, ja auch schon vorher erfolgreich damit. Also eigentlich eine einstudierte, ähm, ja einstudiertes Manöver und das ist eigentlich das, was dann auch zeigt, wie daneben oder wie von der Rolle die Bayern dann waren und auch eventuell natürlich mit der roten Karte und so weiter, Spielstand oder Spielverlauf, hat da sicherlich alles dazu beigetragen. Aber das darf eigentlich dann auch nicht passieren. Und ich denke auch, dass so Punkte dann, dass gerade so eine Standardsituation, die sehr vorausschaubar ist und eigentlich äh, ja nur daran liegt, dass du die Mannschaft gut einstellen musst, gut stellen musst, die äh, Spieler konzentriert sein müssen. Sowas ist, glaube ich, dann etwas, was natürlich für den Trainer am Ende dann auch den Ausschlag gegeben hat, dass die Mannschaft eben oder der Verein nicht weitermacht. Äh, gerade dieser, gerade dieser Standardball von Hinteregger zum 4-1, fand ich, oder auch das 5-1 am Ende. Gut, da ist dann die Luft komplett draußen gewesen. Aber aber so zusammenbrechen darfst du normalerweise als Mannschaft gar nicht, sonst heißt es immer, okay, da, da stimmt es gar nicht mehr drin. Und die Bayern und Marvin, da fand ich auch sehr gut von dir am Anfang, gerade am Ende der ersten Halbzeit, ich konnte zwar auf dem Handy-Display und bei mhm. dir steht in der Sonne nicht viel erkennen, aber äh, da war schon viele Situationen dabei, wo ich gedacht habe, ach du Schande, jetzt äh, ist tatsächlich, dass die Bayern sich nochmal aufgeschüttelt haben und ihre individuelle Klasse auch zeigen und das lewandowski tor ihr habt es alle schon gesagt, wow, ein Riesen, Riesending. Und das kann natürlich passieren. Dann wird es schnell unglücklich, dann wird es schnell hektisch. Aber ja, gerade genau diese das. Moral ist eigentlich das, was genau das ist, was wir in den nächsten Spielen brauchen. Dieses aggressive Anlaufen. Die Bayern haben auch eher dann ähm, ja, das Mittelfeld fallen lassen. Das haben wir auch schön ausgenutzt. Wir haben dann auch nicht so sinnlos versucht mit irgendwelchen äh, Langbällen oder sonst, sondern wir haben dieses Dinger ja sauber fertig gespielt. Wir wollten noch ein Tor machen und das ist doch eigentlich geil. Wir haben den Ball gehalten, wir haben schlau gespielt auch teilweise. Oh ja. Dass du gesagt hast, nicht hektisch, sondern nochmal ein bisschen Querpass. Das kannte ich von der Eintracht ja so. Ewig nicht. Und dementsprechend muss man doch wirklich sagen, wir haben eigentlich gespielt, wie die Bayern das die ganzen Jahre immer gegen uns gemacht haben. Und ja, das ist ein super, ganz guter Punkt. Das ist, ganz gut, das, das ist ein ganz guter Punkt. Ich stimme dir vollkommen zu. Gerade das, was du jetzt im Mittelfeld auch angesprochen hast, ist genau der, genau der Punkt, wo man auch mal drauf gehen muss. Wo man sagen muss, natürlich, So hat ein richtig gutes Spiel gemacht. Mir hat aber auch Rode mit seiner ultimativen Pissigkeit so gut gefallen. Es ist in jeden Zweikampf gegangen, der ist. Der ist wie so ein Terrier, hat er sich rangewandt und gleichzeitig ist er einer der Spieler, der trotzdem eine ganz äh, gute Ballbehandlung hat, aber auch gut die Pässe verteilt. Das war genau das, was die Bayern lustigerweise gebraucht hatten was genau. überhaupt nicht funktioniert hat. Mhm. Das Mittelfeld von denen ist erbärmlich gewesen. Ich weiß auch gar nicht, was Coutinho überhaupt in dieser Mannschaft aktuell macht, sagen, der, hat überhaupt der wirklich so viel Wert Zugriff. ist. Ja. ja, also da hat überhaupt nichts gestimmt. Und das, ist, Aber genau das ist es, dass wir uns zum einen nach dem 2-1 nicht komplett irgendwie verunsichern lassen. Da ist ganz klar, dass dann immer diese Unsicherheit drin ist. Aber dass wir dann äh, zeigen nach dem 3-1, beziehungsweise nach der Halbzeit, dass die Bayern überhaupt nicht aufs 3-1 oder aufs 2-2 mal nicht gehen und dass wir stattdessen viel eher aufs 3-1 gehen, das war für mich die entscheidende Zeit ja. direkt ja. nach der Pause, wo ich dann gemerkt habe, okay, eigentlich, ich habe trotzdem bis, ehrlich gesagt, habe ich trotzdem bis 4 zu 4 1 Angst gehabt, wie das halt so ist. <lacht> Natürlich, ist so, ich kenne das ist noch so, ja. und am Ende spielen sie 4-4 oder so, ja, mhm. äh, kennt man ja alles schon, ja, aber die Mannschaft hat einfach viel, viel besser gespielt. Und wir haben so eine Torgeilheit gehabt, dass du gesehen hast, ein Bas Dost wollte treffen und Pacienza hat niemals Ruhe gegeben, bis er sein verficktes Tor macht. Und das ist halt geil. Und dann auch noch aufgelegt von Silva, der ja dann in der 80. Minute dann auch eingewechselt wurde, was ja dann auch nochmal so die positive Botschaft für uns ähm, ist, zu sagen, von wegen okay, Verletzung ist dann jetzt auch so langsam durch. Er äh, saß auf der Bank, er wurde eingewechselt. Ähm, weil ich dann kurzzeitig Angst hatte, dass er sich dann da gleich mit Alaba prügelt, weil die sind ja dann auch irgendwie instantan ineinander äh, geraten, dass er den dann auch noch da aussteigen lässt und das Tor dann für Paciencia da auflegt. War geil. Da, was fast mhm. wichtiger ist als das Tor ist, dass er einfach laufen kann, ja. ehrlich gesagt. Ja, also, <lacht> <lacht> ja Das stimmt. war das, dass er reingekommen ist. Und das Hütter auch gesagt hat, er wollte unbedingt rein. Also es hat bei einem Interview von Hütter ja so gewirkt, als hätte, hätte Silva ihn gezwungen, ihn einzuwechseln. Obwohl es ja eigentlich gar nicht nötig ist. Und Hütter hat ja gesagt, gut, ein bisschen Entlastung ist vielleicht gar nicht schlecht. Mhm. Aber da alleine, alleine, dass er laufen kann, es ja. beruhigt mich tatsächlich, weil ich wirklich befürchtet habe, den sehen wir nicht mehr so schnell wieder. Ja, Befürchtung hatten wir Wir alle. hatten ja letzte Woche, Dennis, du warst nicht da, äh, wir wissen ja, wie das ist, wenn die Eintracht ja. solche Verletzungen so <lacht> kommuniziert. Leider ja. Das ist eine Überraschung für mich gewesen, dass ich ihn dort gesehen habe, dass er dann noch ein Tor verbreitet, umso geiler. Das ist ein historisches Spiel, ich glaube, das, das ist auch so ein Spiel, wo, wenn wir, in, keine Ahnung, nächstes Jahr über auf die Saison zurückblicken, dann ist es einer dieser Spiele, so ein, keine Ahnung, irgendwelche Larry-Spiele vergisst du dann mal so, aber das ist so dieses, die 7-1 in Düsseldorf, 5 Torjobic, das wissen wir immer noch, das werden wir auf jeden Fall noch länger wissen. Mhm. Überlegt euch, wie lange wir an dieses Preußen 1-0 gedacht haben, als Preußen diesen genau. ein macht, oh, das sind ja. so diese Spiele, oh, ewig. Ja. Das, werden, das werden Tore sein und die sind jetzt Teil dessen, was Marvin gesagt hat, in so einem Nebensatz mit So, das ist auch sehr wichtig, weil der ist jetzt auch Teil dieser Erinnerung, er ist jetzt auch für ihn auch das Gefühl zu sagen, okay, ich bin jetzt auch Teil dieser Euphorie, weil er war ja immer so ein bisschen war drin und hat ein bisschen merkwürdig gespielt, hat sich immer wieder reingekämpft, aber so wirklich genau. konnte man ihn ja nicht greifen. Jetzt ist er tatsächlich Teil dieser Maschine und fühlt sich vielleicht auch so. Und das ist für mich was ganz wichtiges, weil das, Marvin hat das bei Rode schon gesagt, das würde ich für So genauso sagen. Das sind zwei, die sind giftig, aber die können auch kicken. Im Gegensatz zu Fernandes, der, aber den will ich hier auch noch explizit loben, gekämpft hat wie ein Schwein. Also der war ja völlig verrückt, wie der da rumgelaufen ist, was der teilweise für Bälle ab, wie giftig der in die Zweikämpfen ist. Und wenn du so eine Kombination hast von drei Mittelfeldspielern, wo einer nicht kicken kann und zwei können das, und aber alle drei können kämpfen, das ist schon sehr, sehr gut. Also, das ist was, wo ich denke: Boah, geil, da habe ich Bock, irgendwie mehr Spiele zu sehen. Und wie wird das jetzt aussehen, wenn Rode und Zone so, und so, und so sich einspielen? Mhm. Das ist schon geil, aber, und ich habe ja vorhin gesagt, vielleicht können wir trotzdem nochmal diese ganze kleine Schleife machen. Glaubt ihr, dass man auf, aus diesem Spiel was ableiten kann? Ich habe ein bisschen Angst, dass das trotzdem so ein Sonderspiel war, weil sich das, wir haben es gesagt, rote Karte, gute Stimmung, es ist gegen die Bayern, es ist gegen Kovac. Mhm. Du führst plötzlich 3-1, dann kommt dieses, fällt dieses 4-1 rein. Bayern gibt sich so ein bisschen auf. Dass das so ein Sonderspiel war, vielleicht? Oder glaubt ihr, dass es jetzt das ist, wo es hingeht? Weil dafür könnt ihr zum Beispiel die ersten 30 Minuten in Leverkusen sprechen, dass man sagt, die Eintracht kann das. Vielleicht kriegen wir das jetzt öfter auf die Straße. Oder, weil denkt an die zweite Halbzeit auf St. Pauli, da habe ich gedacht, ich habe hab ich ja noch nie gesehen. Ja, als unfassbar also, schlechtes Spiel. Also, ich glaube, ähm, das ist nur eine Mischung. Und zwar, glaube ich, will ich ganz kurz noch ganz, äh, was sagen, was mich auch bei dem Spiel mega beeindruckt hat, weil die Tatsache, dass die Wechsel der, der Eintracht mega offensiv und geil waren. Das würde ich, ich ganz kurz noch einfügen, bevor wir dann genau zu diesem Ausblick kommen. Denn wie absurd geil ist das, dass wir dann sagen, naja, 71. Minute, okay, die Bayern erstmal schön defensiv ausgewechselt, Müller raus, Javi, äh, Martinez rein und wir, na gut, wir wechseln mal Rode aus und dafür bringen wir Gacinovic. Ja, Und dann in der 80. Na gut, okay, jetzt fangen wir Fernandes raus und bringen wir Silva. Das sind für mich echt deutliche Zeichen von wegen, nee, wir haben noch nicht genug. Und das finde ich schon geil. Und da merke so ich auch, dass, dass Hütter so ein bisschen seinen Offensivstil ähm, nur weiter kultivieren will. Aber zu deiner Frage zu kommen, glaube ich, dass die Eintracht das Potenzial hat, genau solche Dinge wieder abzuliefern, aber einfach noch nicht die Konstanz. Und das hat ja Hütter auch schon mal gesagt, dass er sagt, wir können immer wieder diese Spiele spielen, aber wir schaffen es nicht auf die Dauer. Ja? Wir haben nicht zwei dieser Topspiele in einer Woche drin. Und man, müssen, man muss auch überlegen, die Belastung ist momentan schon enorm. Fakt ist aber, dass sie ist, gut, Gladbach, über Gladbach können wir sprechen, aber die, aber die Ziele dann ja trotzdem erreichen. Also ich meine, sie haben gegen St. Pauli gewonnen. Die zweite Halbzeit war echt... Wow, die war nicht gut. Die war anstrengend, die war nicht gut. Du musst normalerweise denken: okay, wenn, wenn St. Pauli ein bisschen besser ist, dann machen die hier das 2-2, und dann hast du wieder eine ungünstige Situation. Man muss aber auch dazu sagen, dass St. Pauli offensiv echt erbärmlich scheiße war. So es ist halt dann auch einfach ja, so. Das war das und Glück an dem Tag tatsächlich. Genau. Und vielleicht wissen das auch dann die Eintracht-Spieler, dann am Motto: okay, ich wir schon zu. <lacht> Scheiß Der ja. ja, das, das, hat ja, das kriegen ja, die jetzt komm, auch echt nicht mehr gepackt. Legen uns schlafen, der kann eh nichts völlig <lacht> Genau. Aber sie bekommen es halt hin und wir haben ja auch in der, wir haben ja auch in der Euroleague, auch äh, wie auch Maraisch war, auch kein gutes Spiel und trotzdem haben sie 1-0 gewonnen. Das heißt, die ja. Ergebnisse stimmen. Das ist vielleicht tatsächlich auch gar nicht schlecht, sondern vielleicht ist das auch eine Qualität. Ich weiß es nicht. Also, wie weil ja. wir haben ja wirklich, wie, wir haben ja auch jetzt hier wirklich, wir haben bei Fußball 2000 auch oft drüber gesprochen und hier auch, dass wir das Gefühl hatten, so ein bisschen am Anfang der Saison schläft ein, so ein bisschen, du weißt nicht genau, es fehlen so die Zuschauer. -Momente. Trotzdem, Leute, haben diese Stürmer die diese Büffelherde ersetzt haben, die wir so vermissen, mehr Tore geschossen zu dem Zeitpunkt. Die Eintracht hat mehr Punkte als die Eintracht zum letzten Zeitpunkt, wo wir alle so euphorisiert waren. Genau. Also eigentlich läuft alles gut. Du hast halt nur diese Dinger drin, aber vielleicht ist das sogar ein Teil der Entwicklung, dass du halt sagst, okay, wir spielen das hier auf Paul jetzt mit Sparflamme zu Ende, damit wir halt die Körner gegen Bayern haben, um mhm. das halt so auszutarieren, wenn Hütter das sagt, genau, und Hütter schon. kann das wahrscheinlich besser einschätzen als wir. Ich hoffe, dass es so ist. Mhm. Wir werden re leichte Rechtszweifel erlaubt bleiben, weil ich der ja. Eintracht-Fan, wir bleiben immer skeptisch, ich weiß es nicht, weil, wie gesagt, ja, teilweise sind da noch so, ich habe ich hab tatsächlich trotzdem Angst, dass wir, dass diese Breite, von der wir irgendwie so geschwärmt haben, dass sie nur eigentlich nur im Mittelfeld da ist, also, dass wenn zum Beispiel, ja, sagen wir mal, Kostic fällt länger aus und einer von den großen Stürmern vorne, dass wir da echt ein Problem kriegen. Also ja, ich finde schon, dass das so ein paar Sachen sind, die du ja schon irgendwie gesehen hast, dass wenn du die Nummer 1 Stürmer da vorne nicht hast, dann wird es halt auch schwierig, was die was die Effizienz angeht und was wenn ich jetzt mal die beiden Spiele, Pauli, Bayern, ohne jetzt zu wissen, ob wirklich die Ansage von Hütter war, lass uns das Ding jetzt irgendwie auf Sparflamme da durch, ähm, bringen, ist meine Wahrnehmung schon eher, dass du auch sehr stark von diesen äußeren Faktoren abhängig bist. Bist. Gegen Bayern hast du viel, was dich von außen motiviert. In Pauli fand ich war das schwierig. Da hast du eben auch gemerkt, dass die Mannschaft da so ein bisschen Schwierigkeiten hat, sich aus sich selbst heraus da irgendwie wieder in diesen Fluss reinzubringen. Ja, warum? Das finde ich nicht. Ich finde, die erste Halbzeit war total dominant. Das Problem ist eher, was ich in der zweiten Halbzeit sehe. Ich find, ja, da, da hört es halt alte... irgendwann wieder auf. Da ist dann so, sich wirklich über 90 Minuten aus eigener Kraft heraus zu motivieren... Das sehe ich halt momentan noch nicht. Aber das, ja? das sehe ich zum Beispiel gar nicht. Ich sehe bei der Eintracht nicht, dass es an der Motivation fehlt. Das ist so dieses, also ich sehe dann nicht, dass seine Mannschaft sich, sich hängen lässt, sondern das ist dann, da hakt es an anderen Dingen. Da hakt es an Abstimmungen. Und wir wissen halt tatsächlich nicht, ich glaube, wir können es auch gar nicht ergründen, woher das dann kommt. Vielleicht gibt es wirklich die Ansage zu sagen, ey, wir müssen das jetzt irgendwie runterspielen oder es verselbstständigt sich im Spiel. Oder es liegt halt daran, dass wir tatsächlich auch schon, guck mal, wir haben im Sommer echt einen großen Umbruch gehabt tatsächlich. Ja. Also, wir haben alle drei Stürmer verloren dann willst du dich irgendwie einspielen, dann kommen zwei späte Transfers dazu, dann verletzen diese zwei späten Transfers sich auch noch. Ich glaube tatsächlich, dass wir einfach auch teilweise zu so ungeduldig sind. Ich glaube, dass das faktisch gar nicht möglich ist, dass sich das so schnell einspielt, als dass das immer gut aussieht. Ich glaube einfach, dass die Eintracht sogar fast Suff hat momentan, ja, kann dass das so gut läuft, trotz dieser Umbruchphase ja. und diesem Verletzungspech. Ich glaube eigentlich, dass was gerade passiert, ist sehr, sehr positiv. Nur sind wir einfach vielleicht tatsächlich innerlich noch zu sehr verwöhnt, von der Spielweise oder sehen teilweise, wie gut sein könnte, wenn alles ineinander greift. Was, dass das aber nicht immer der Fall ist, ist, glaube ich, ganz normal. Ich glaube, das muss man sich einfach vor Augen führen, dass diese Mannschaft auch viele Unwägbarkeiten hat, wie neu zusammengestellt zu sein, wie dass die Eintracht auch anders wahrgenommen wird als Gegner. Ja. Plus dieses, dass wir jetzt immer wieder Verletzte drin hatten und da waren Verletzte dabei, die will ich eigentlich nicht haben. Also wenn, wenn stell mal vor, Dost, Silva und Kostic würden irgendwie längerfristig ausfallen. Ich glaube, das ja. würde uns das Genick brechen. Das stimmt. Also, da kann man Spielbetrieb ja eigentlich auch ja. einstellen, ja. Also da, na ja gut, so nicht, aber ich da, aber da aber, aber, da, stimme ich, aber, aber da stimme ich dir halt vollkommen zu. Also ich glaube gerade, dass das ganz, ganz, ganz wichtige, essentielle Stellen sind, gerade mit Kostic mit den beiden Stürmern, dann sieht es anders aus, aber ich glaube, wir leben, haben diesen Hype jetzt jetzt sind wir, wir gerade ein bisschen wieder im Hype, ne? Wir, davor gab es diesen Hype jetzt nicht so in diesem Maße. Jetzt sind wir, jetzt haben wir das so ein bisschen und damit müssen wir auch darauf reiten. Das tut den Spielern, glaube ich, auch gut und das überspielt so ein bisschen was. Es überspielt zum Beispiel die absolut nervige Verletzung von Kevin Trapp. Und und dann macht das halt auch ein Renault im Rahmen der, seiner Möglichkeiten echt sehr solide. Und äh, hat ja jetzt auch ja, gegen die beiden auch nicht so viel zu tun gehabt, aber er ist auf jeden Fall ein ganz guter Teude Und das ist, ich meine, ganz ehrlich. In einer anderen Situation hätten wir viel mehr Angst, dass jetzt da der Rino steht und nicht Trapp, aber das hat, das passt momentan alles, also das läuft, aber man muss halt sagen, zu viele Verletzte gerade auf den sehr, sehr markanten Positionen können wir uns nicht erlauben. Deswegen, wir haben, wir es schon mal gesagt und das ist gar nicht, das ist gar nicht böse gemeint. Wir lieben die Tatsache, dass Bastos, das hast du heute gegen St. Pauli gezeigt, dass wenn er da ist, wenn er fit ist, dass der eigentlich mal zwei Dinge einloggen kann, kann das Spiel einfach für sich entscheiden, ja. Aber wir, wir wissen auch, wenn die beiden vorne fehlen, Bastos und Silva, dass wir da eigentlich noch mehr brauchen. Und deswegen würde ich trotzdem immer noch daran festhalten, dass wir sagen, im Winter kann man schon mal nach, nach dem Stillen mal gucken. Hm. Ich finde das mit Renault ganz kurz. Ich finde das, was du mit Renault gesagt hast, ist, ich finde sowohl, dass wir es eigentlich vorher gar nicht angesprochen haben, sowohl, dass du es noch mal angesprochen hast, beides geil zu denken. Hm. Eigentlich wäre es niemandem aufgefallen, wenn wir nicht drüber gesprochen hätten. Ja. Aber dass du es nochmal erwähnst, ist tatsächlich einfach, dass man sich vor Augen führt. Dass diese große Angst, die werden, die hatte ich wirklich, ich habe die tatsächlich wirklich krass gehabt, dass die sich überhaupt nicht bestätigt hat. Im Gegenteil. Sondern wir reden über dieses Bayern-Spiel irgendwie jetzt fast eine halbe Stunde und wir haben noch nicht einmal den Namen erwähnt, das ist doch gut. Genau. Also ja. zu denken, ey, das ist wie selbstverständlich. Und dass wir dann denken, oh, wenn das so da ausfällt, dass wir einfach im Hinterkopf, dass du jetzt einfach hier am Ende erst nochmal erwähnt erwähnst, dass Trapp überhaupt auch verletzt ist, einer der wichtigsten Spieler. Hm. Das sind tatsächlich alles Sachen, Leute. Das hättest du auch nicht verkraftet, weil stellt euch vor, wir haben es ja gemerkt, als Haller ausgefallen ist. Dann war es auch nicht. Also dann ist es auch nach unten gegangen. Das sind tatsächlich einfach Sachen. Die Eintracht ist ein Feind. Die wird sich nicht so einen breiten, geilen Kader leisten können, dass man solch, dass man irgendwie drei, vier wichtige Spieler verkraften kann. Das ist so, obwohl die jetzt weg waren und trotzdem stehen wir gut da. Wir können in der Euroleague weiterkommen. Wir sind im Pokal weiter. Wir sind in der Bundesliga gut dabei. Eigentlich, wenn diese Sachen aufhören oder jetzt sich noch besser einspielen und die Verletzten zurückkommen, und was Marvin sagt, im Winter könnte noch was dazukommen, dann ist ja sogar die Aussicht noch positiver. Das oh müsste ja. einem ja fast ja. schon Angst machen. So, ist das, so ist das. <lacht> Leut, Man kann Leute, ja mal ein bisschen ganz träumen. <lacht> ja, unbe ja, unbedingt. Eine wichtige Sache, die ich finde, weil ähm, ich weiß gar nicht, wer von euch die Frage gestellt hatte, äh, kann man aus dem Bayern-Spiel jetzt noch was ziehen, irgendwie Schlüsse oder ist das ich jetzt einfach ein Sonderspiel gestellt. gewesen? Für mich war eigentlich auch eine super wichtige Situation, die wir hier gesehen haben und das habt ihr eigentlich gerade auch schon angesprochen, dass selbst wenn unsere Stürmer nicht treffen oder nicht alle oder nicht auch nicht so intensiv treffen, haben wir mittlerweile eine Stärke in dieser Mannschaft, dass eigentlich jeder Mannschaftsteil treffen kann. Wir haben, ihr habt vorhin gesagt, ein Kost hat sein Tor gemacht, ein So hat sein Tor gemacht, ein Abraham und Hinteregger, also wirklich äh, auch diese äh, typischen Standardverwertungen oder auch mal äh, ein System aufzubauen, dass eben auch die Innenverteidiger äh, mit nach vorne gehen. Es ist doch richtig geil. Wir haben eigentlich das, was wir lange Zeit, wo wir immer gesagt haben, oh Gott, unser Sturm ist von einer Person abhängig, ob es ein Alex Meyer ist oder ob es ein GKs oder wen auch immer du da vorne drinstehen hattest, wo die ganzen Systeme immer nur auf einen Spieler, der es ausgefallen, hast im Endeffekt äh, ja, in die Hose gemacht, so Sagen, weil du einfach gar keine, gar keine Torchancen mehr generiert hast und einfach das auch so eine psychologische Sache ist, die Spieler haben dann auch so ein bisschen diesen Druck verloren, auch mal sich selbst was zu trauen und so weiter. Ich finde, genau diesen Punkt haben wir. Und ich hoffe, dass wir daraus auch ziehen können für die nächsten Spiele, dass einfach der gesamte Mannschaftskader eigentlich Torgefahr ausstrahlt und nicht mehr ein Dost hat natürlich ein super Spiel gemacht und ist immer torgefährlich. und dann haben wir gesehen, dass er, wie er sagt, schnell mal für zwei Tore gut ist und so weiter. So soll es auch sein. Ein Silva, wenn er kommt, auch garantiert seine Tore machen wird. Ein Paciencia jetzt ja wirklich regelmäßig trifft, geil. Dann sagst du aber schon die nächste Reihe. Dann kannst du sagen, Kamada. Irgendwann wird der Herr Knoten auch platzen, dass der seine Tore macht. Ein So hat sein Tor gemacht, ein Kostic, ist gefährlich. Also ich finde das einfach nur richtig, richtig geil. Du hast die Situation, dass du Standards jetzt anscheinend sogar ein bisschen gefährlich spielen kannst, was wir ja ewig nicht hatten. Das heißt eigentlich, und das ist das Wichtige doch, und das ist auch dieser nächste Entwicklungsschritt in der Variabilität, die wir eigentlich immer gefordert haben, sind wir eigentlich einen Schritt weitergekommen. Auch wenn du dir die Mannschaften anguckst, wer hat denn in Pauli gespielt, wer hat denn dann gegen die Bayern gespielt? Es wurde schon viel gewechselt, es war viel Rotation drin, auch wenn es teilweise natürlich zwanghaft war, weil Spieler nicht zur Verfügung gestanden haben vorher. Trotzdem hast du gemerkt, wow, okay, wir haben hier wirklich diese Schonstellung, die du eigentlich von der Topmannschaft hast, dass eben wirklich einige Spieler ausgetauscht werden und vielleicht auch mal ihre Ruhepause bekommen. Das hatten wir doch auch jahrelang gar nicht, dass du überhaupt im DFB-Pokal auch nur ansatzweise hättest weiterkommen können, wenn du nicht mit deiner AAA-11 -A -A gespielt hast sozusagen. <lacht> also da, da haben wir doch riesige Probleme gehabt. Diesmal war es im Endeffekt wirklich ein zerrubter Haufen teilweise auch und trotzdem haben wir es geliefert, auch wenn natürlich die zweite Halbzeit zum Kotzen war. Mhm. Auf der anderen Seite das ist, finde ich, eine Qualität, die wir jetzt einfach für die nächsten Spiele mitnehmen müssen. Und wenn du dann noch diese Euphorie hast, und ihr habt auch schon alle drüber gesprochen, du brauchst diese Einwirkung von außen, du brauchst diese, diese Euphoriewelle, damit die Mannschaft vielleicht auch mal gegen die richtig starken Mannschaften 110 Prozent geben kann. Aber das kannst du nicht über eine komplette Saison, sonst fallen wir hinten raus wieder so ab. Und ich denke, da sind wir wirklich zwei, drei Schritte weitergekommen. Und gegen die Bayern hat es jetzt wunderbar funktioniert. Und ich bin guter Hoffnung, dass wir die nächsten Spiele auch relativ positiv gestalten, wenn wir einfach nur ansatzweise an die Leistung anknüpfen können. Ja, das ist auch ein ja. sehr wichtiger Punkt. Ja. Oh, das Sehr gut zusammengefasst, Dennis. Also kann ich echt nur zustimmen. Und ich glaube, die Prognose der Eintracht ist aktuell, wenn es einigermaßen so weitergeht, kann es echt eine positive sein. Und natürlich nicht immer in dem 5-1-Niveau, das war auch schon ein besonderes <lacht> Spiel. Aber da passt dann halt auch einfach zusammen. Das ist es halt. Es passt halt auch einfach zusammen. Und wir haben den viel bemühten Kreis, was ich glaube ich auch gestern Abend bei 93 nochmal kurz erwähnt, das schließt sich dann halt alles. Dann ist es halt auch einfach so, weil... An dem Tag kommt dann alles zusammen, was... Das also ist schon ein bisschen, bisschen lustig, ist. Dann, ganz ehrlich. Das ist schon, also ich, ich glaube tatsächlich, dass wir da auch irgendwann vom vorher mal drüber gesprochen hatten, so dass irgendwie dieser Kreis schließt. Ja. Jetzt hat das hatte ich schon mal vor ein paar Spieltagen, wo, wir, wo sich das so angebahnt hat, wo wir sagten, wir könnten da das Zügenladen an der Waage... Ja. Das ist jetzt, sein. Ich finde das schon lustig. Mein Gott, Nico Kovac wird auch erleichtert sein. Ich habe eher das Gefühl, dass das für ihn gar nicht so schlimm ist jetzt. Ich glaube, der, der wird damit gerechnet haben, weil das ist ja jetzt nicht die erste Anekdote, beziehungsweise das erste Mal, dass man das Gefühl hat, okay, Kovac und Bayern, das passt nicht. Das zieht ja. sich ja schon seit er hat angefangen hat, eigentlich durch. Ja. War nicht sogar, habe ich das, ich habe das nur so am Rande dann tatsächlich jetzt irgendwie verstanden. Erst war ja die Aussage irgendwie von wegen, er kriegt jetzt irgendwie nochmal so zwei Spiele auf Bewährung und dann haben sie sich ja kurz danach doch entschieden, das in beiderseitigem Einvernehmen, wie sie es so schön gesagt haben, aufzulösen und habe ich das richtig verstanden, dass die, ähm, die Intention davon, zu sagen von wegen, ja dann lass es uns doch lieber gleich machen, dann auch von ihm tatsächlich kam? Ja, das liest man auf jeden Fall. Was da jetzt stimmt, wissen wir glaube ich alle nicht. Also die erste Verlautbarung war ja tatsächlich... Kam von der Sportbild und die sind ja beim FC Bayern tatsächlich ab und zu gut informiert. Die haben quasi einen Schlüssel. Das es und hieß, so. es sind zwei Spiele und dann, dann kann es sein, dass Kovac gesagt hat, nee, wisst ihr was, also so, das will ich jetzt nicht, wenn dann äh, vertrauen oder nicht. Und dann wird man vielleicht gesagt haben, naja gut, dann lass uns das irgendwie, lass uns einigen, ich weiß es nicht, aber ich ja, glaube tatsächlich. Ja, aber das würde ja dann auch zu der, zu der Theorie, die du gerade hattest, zu sagen von wegen, dass er wahrscheinlich auch einfach froh ist, dass das Thema dann jetzt irgendwie durch ist, auch, auch passen. Ich meine, wenn du sowieso schon irgendwie sagst, von wegen, irgendwie funktioniert das hier alles nicht und ich bin ja eigentlich gar nicht so richtig ähm, so gar nicht so richtig äh, glücklich an der Stelle, dann passt es ja dann sagen von wegen, nee komm, jetzt hier irgendwie permanent hier auf dem heißen Stuhl sitzen und nicht wissen, wann es jetzt hier hochgeht oder nicht, dann machen wir halt die hier. Die Ruhe waren ja jetzt auch nicht nur ein, zwei Tage, das ist glaube genau das, was ich gesagt habe, sondern jetzt Wochen, Monate, die total anstrengend waren und ich glaube auch, dass äh, die Leistungen, die Ergebnisse haben ja teilweise noch gestimmt, die Leistungen waren ja wirklich jetzt schon die letzten Wochen wirklich katastrophal teilweise, dass er im Winter so oder so wahrscheinlich gegangen wäre. Jetzt ist Für die Bayern, muss man ja wirklich sagen, ist es jetzt im Endeffekt ein bisschen schwierig. Äh, sie wirkten ja etwas un unvorbereitet und äh, ja, normalerweise ist das ja der typische Fall, der Trainer geht, drei Tage später wird der neue vorgestellt. Wundert mich, dass das hier jetzt äh, tatsächlich noch nicht so passiert ist. Außer natürlich, gut, der Co-Trainer macht jetzt erstmal weiter. Aber äh, das scheint dann schon sowas gewesen zu sein. Ich glaube, dass selbst die Bayern-Bosse erst noch mit ein paar Tagen gerechnet haben, um da noch ein bisschen pa ein paar Anrufe machen zu können sozusagen. Mhm. Finde ich gut, dass ich äh, Kovac Theorie. da mal in die anderen äh, Gegend reingeknallt hat. Ja. Ich, ich habe eine andere Theorie. Theorie ich glaube, die haben sich ein Stück weit schon darauf vorbereitet, indem sie damals Flick geholt haben. Das war von vornherein deren... Alternativplan. Ich glaube aber auch, dass die nach wie vor so weltfremd sind, dass die erwartet haben, dass wenn der FC Bayern den Trainer rausschmeißt, dass die innerhalb von fünf Minuten die ersten Anrufe von drei erfahrenen Trainern, Spitzentrainern haben, die anrufen und gerne Trainer beim FC Bayern werden wollen. Und diese Anrufe haben nicht stattgefunden. Interessant. Sehe ich ganz anders tatsächlich. Weil ich, ich also ich habe eher das Gefühl, dass, der, dass die Nominierung bzw. Ja, die Installation von Flick eher dafür war, um äh, Kovac ein bisschen mehr äh, den Rücken freizuhalten, ihm gleichzeitig noch mehr irgendwie ein Stück weit zu, Vertrauen zu geben, ähm, also ein bisschen aus der Schusslinie zu nehmen. So hatte ich es eigentlich gedacht, aber ich weiß nicht, wir wissen es ja alle nicht. Ja, äh, ich habe, ich habe, ich habe, ich habe es hab, ein bisschen anders gesehen, muss ich sagen. Aber ähm, ja, also dass das ist die Top-Trainer die ich glaube, die rufen da nicht mehr an, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, ich glaube die, die, da müssen mittlerweile andere Wege gehen, denn der Glanz des FC Bayern, da ist ein wenig, ich glaube, Enzo hatte das ja jetzt gestern auch schon gesagt, ähm, ich glaube, der Glanz des FC Bayern ist ein wenig äh, verglüht. Muss ich also ganz ehrlich, wenn, ist der Schöpf. Schöpf. wenn sich sowohl der, der Ajax-Trainer, ich habe den Namen jetzt gerade eben wieder, äh, Tent. Kein Haag oder Ten Hag, wenn der quasi offen, öffentlich das Statement macht von wegen nee äh, ich bin nicht und so und Tuchel auch sich gleich bemüht für zu sagen von wegen nee Paris alles fein hier, ähm, dann hast du ein anderes Problem. Ja, aber das zeigt was was sie gesagt habt, also wie weltfremd sie sind. Die ja. Wenn nicht mal Lothar Matthäus ne? anruft und sagt, dass er nicht zur Verfügung steht, dann ist hier aber die Kacke am dampfen. Nein, ich denke tatsächlich, wenn wenn die, die denken wirklich, sobald die Thomas Tuchel anrufen und sagen, ey wir hatten ja vorher schon Kontakt und Dominik ja. wollte die denken dann, dass der alles stehen und liegen lässt und so, komm. Oder das genau mit dem mit dem Trainer von, also die denken tatsächlich so, gut für den FC Bayern. Das, war, das ist bei Spielern auch immer so gewesen, die, die haben sich ja dann teilweise gewundert, dass sie den und den Spieler nicht kriegen. Das ist für die ein Lernprozess. Ich bin gespannt, wo der hinführt. Ich glaube zum Beispiel, dass Oliver Kahn einer sein wird, der dadurch, dass er auch jetzt so ein bisschen Abstand hatte von Bayern und auch von dem ganzen Fußballgeschäft so ein bisschen, dass der vielleicht denen gar nicht so schlecht tun wird, aber ja. gut, das ist alles Spekulation, zu sagen, was da jetzt passiert, kommt drauf dran, welcher Trainer ist. Ich glaube aber, dass tatsächlich, was, ja, dass die Wahrheit so ein bisschen in der Mitte liegt, äh, was ihr beide vermutet. Also ich glaube, dass dieses, dass Hansi Flick kommen sollte, um Kovac ein bisschen spieltaktisch zu unterstützen, so wie er das mit Löw gemacht hat. Dass man sagt, okay, Kovac ist, bleibt unser Frontmann, wir steigen in den Rücken, aber äh, Flick kriegt so ein bisschen spielerischen Einfluss. Natürlich in dem Wissen, dass wenn das mit Kovac komplett gegen Wand fährt, dass man halt ihn dann da hat, um zu sagen, ja gut, dann mach du das jetzt, um dann zu warten. Ich glaube tatsächlich, Trick ist jetzt einfach derjenige, der, der wird so lange Bayern-Trainer sein, bis einer von denen, ich schätze, die haben vier Kandidaten. Genau. Und dann kriegen die den dritten, weil bei, bei vergessen wir nicht, Kovac war auch nicht die erste Wahl. Also Kovac ist auch so eine Konsenslösung gewesen, weil die sich gar nicht einig waren. Ich glaube, dass jetzt wieder Rummenigge dran ist, sich hinauszusuchen, das wird dann eher trotzdem ein Regal höher. Sein und der muss auch nicht dieses mir sein mir ding haben. Ich glaube, Rummenigel hat da andere Vor Vorlieben. Bleibt auf jeden Fall spannend. Also, das bleibt auf jeden Fall spannend, weil für mich das die Meisterschaft entscheidet. Das wäre jetzt so meine Frage Bayern gewesen: heute. Ist es um dieses Jahr vielleicht einen anderen deutschen Meister als den FC Bayern zu sehen, war das jetzt zu früh oder ist das vom Zeitpunkt her okay? Ja, ist noch zu früh. Also Kovac hätte mindestens noch bis zum 25. Spieltag bleiben müssen, damit jemand anders meistert, glaube ich. ja Also denke ich auch, ich, gehe ich auch fast von aus. Ich weiß aber, ähm, René, was du auch gedacht hast, es kann natürlich schon eng werden. Ich meine, ich, wenn ich auf die Tabelle gucke, dann sehe ich, ach, das ist alles es ist ja momentan alles extrem eng. kann ja alles, wirklich noch alles passieren. Und ich meine, wir haben halt auch einfach noch nicht so viel gespielt. Was für mich halt irgendwie klar ist, dass es auf jeden Fall so, so Mannschaften, die jetzt schon wieder anfangen. Naja, mal das ein oder andere Spiel für, zu verlieren wie Gladbach ja, das wird auch noch öfter passieren. Deswegen gibt es da keine Konstanz. Auch wenn Gladbach auf jeden Fall einer der wichtigsten Kandidaten um den Champions-League-Platz ist, weil die echt da einen guten Kader haben, weil wir haben Rose kennengelernt, einen guten Job macht. Ähm, Borussia Dortmund wird auf jeden Fall nicht in die Konkurrenzbereiche gehen. Äh, da ist die Dusseligkeit viel zu groß. Die werden maximal Zweiter Ich habe aber trotzdem auch das Gefühl, dass Leipzig... Ähm, wenn die sich noch weiter konstituieren, dass die nochmal gefährlich werden können. Vielleicht hat, nutzt es Leipzig irgendwie aus, aber da, man, momentan sind die Bayern vier Punkte vom ersten weg. Das ist noch zu gering. Also da müsste der nächste Schritt schon fehlschlagen. Aber die Sache ist die, und dann wollen wir nicht noch viel weiter über Bayern sprechen, aber am Ende wird es nichts bringen, überhaupt nichts bringen, wenn die Bayern nur immer die neuen Trainer installieren, sondern das ganze Gerüst muss nicht sich ergibt, ändern. Ja, ja, ja. Da, ja eine Karte auch, nicht klar, eher... aber die... Aber, das, aber es Hätten geht um Scouting. Es geht, es, ja, es geht um Scouting. Es geht um die Jugendarbeit. Es geht darum, dass du das Scouting weiterteilig sehen musst. Leipzig hat die besten, auch, auch wenn mir bei Twitter immer wieder widersprochen wird. Aber liebe, liebe Leute, Leipzig hat die besten Voraussetzungen. Die haben relative Ruhe natürlich nur so lange. Leipzig halt auch noch der, der der das Lieblingskind von Red Bull ist wenn wenn, wenn die irgendwann einen Premier League Club bekommen sieht es vielleicht auch wieder anders aus aber solange die der Number One Club sind bekommt die das ganze den ganzen Influx von Salzburg die von Brasilien die Spieler die bei New York sind werden auch alle dahin transferiert die haben ein ganz anderes Netzwerk mit unglaublich professionellen Leuten die aber nicht dieses was haben und so weiter weil da rede keiner was ja ja, die haben halt diese Leute nicht. Die sind anders. Die sind auch anders, anders bekloppt. Deswegen ist ja Leipzig auch nicht unser Lieblingsverein. Aber die haben da in diesen Strukturen halt wesentlich mehr Ordnung. Und wenn, der, und die, wenn die Bayern dauerhaft international mal wieder erfolgreich sein wollen, dann müssen sie auf dieses Strukturkonzept auch irgendwann gehen und nicht immer im Endeffekt nur ihr, ihre paar Millionen raushauen und irgendwie Coutinho verpflichten und niemand weiß warum, weil er überhaupt nicht ins Konzept eingebunden wird. Hm. Also das ist, es ist ja. ein größeres Konzept, aber Basti, du hast ja gestern auch schon gesagt, für die Meisterschaft reicht es dann halt trotzdem noch, ne? Ja, aber wie du sagst, nicht mehr lange. Also die müssen jetzt auch, erinnert ihr euch noch, als wir über die Eintracht gesprochen haben, wo wir immer gesagt haben, ey, die Eintracht muss langsam den Anschluss finden an was sie jetzt getan haben. Also die müssen Eintracht langsam den Anschluss finden, sonst wird so eine Nummer wie Nürnberg. Ich, Bayern, ich ja befindet sich natürlich auf einem sehr viel höheren Niveau, aber auch an diesem Weg gerade. Zu denken, ja, keine Ahnung, Uli Bruchhagen muss jetzt gehen und da muss jetzt jemand Neues kommen. Also es muss ja. einfach so passieren jetzt bei denen, weil wie Marvin sagt, Leipzig wird sich auch in ein, zwei, drei Jahren daran gewöhnt haben, Champions League zu spielen und dann in der Liga nicht mehr abkacken. Und die Ganz ehrlich, was die für ein Scouting haben, ist ja auch nicht normal. Also, die geben ja trotzdem natürlich viel Geld aus, aber die geben das gut aus. Äh, wenn, was für Spieler, die sich schon Upamecano, dann haben Mukiele, Sabitza, was die da hier heißen. Ich will es mir gar nicht vorstellen, aber ich sehe es wie Marvin, dass wenn die nicht aufpassen, dann ist Leipzig plötzlich mal zwei, drei Jahre hintereinander Meister und da habe ich keinen Bock drauf. Nee, nicht, nicht wirklich. Ihr merkt, wie lustig und wie absurd das eigentlich ist, dass wir dann über die Bayern sprechen und eigentlich wollen wir nicht, dass die Meister werden, aber das Problem ist, naja, dann wird es dann ja, okay. und die sagen, okay. ja eben. Ja, was ist denn los mit euch in Dortmund? <lacht> Mann! Ja, ja. ey, ohne Scheiß. doch nicht ein die ganze Zeit da. <lacht> das Dortmund soll es machen, was denn? Ohne Scheiß. Dortmund, ey, das ist auch, oh, da, das traurig, macht mich so wütend. Das macht mich so wütend. Mich macht so das wütend. auch wahnsinnig. Wie, so, wie muss das erst für Dortmund-Fans sein? <lacht> ja. Ohne Mist, ey. Richtig bitter, richtig bitter. Ey. Ohne Scheiß, wenn du immer denkst, meine Güte, jetzt könnten wir mal und dann, ah, okay, alles klar. <lacht> oh, doch nicht. <lacht> richtig bitter, naja. Aber wie gesagt, vielleicht überrascht uns Gladbach, kann schon sein, die haben ja einen, auf jeden Fall brauchbaren Trainer. Korrekt. Sollen wir wieder ein bisschen mehr über die Eintracht reden? Oh ja. Wir oh, okay. müssen nämlich reden über äh, Pokale und vielleicht ganz kurz, ähm, bevor wir zu einem weiteren größeren Thema kommen, einmal der Vollständigkeit Heimer, das Thema DFB-Pokal. Da kommen wir dann auch gleich wieder zu unseren äh, nicht ganz so lieben Freunden. Wir haben äh, vergangene Woche gespielt gegen äh, Pauli. War, ich würde es jetzt mal so als Arbeitssieg ähm, äh, zusammenfassen, haben das Ding trotz der Einschläfer in der zweiten Halbzeit nachher mit einem 2-1 da über die Bühne gebracht und durften dann am Sonntag äh, der Pokalauslosung beiwohnen, beziehungsweise uns anschauen. Und das nächste Los ist tatsächlich dann auch Leipzig Anfang Februar. <lacht> ja. Immerhin Heimspiel. Immer, immerhin Heimspiel. Ja. Das macht, Aber ich, es zeigt auch ganz halt, dass es kacke einfach, dass so Mannschaften da sind, weil das ist völlig, das ist eigentlich ein unattraktiver Gegner. Und trotzdem ist ja. er stark. Ja. Also das ist so merkwürdig, so, du hast so, normalerweise, wenn du gegen starke Gegner spielst, hast du denkst, okay, du spielst irgendwie zu Hause gegen Dortmund, Bayern, Schalke, was weiß ich was, jetzt hast du einen starken Gegner, aber irgendwie strahlt dieses Spiel gar nichts aus, das ist schade einfach, weil es für mhm. einen Pokal eigentlich wäre es geil, so ein geiles Pokalspiel zu Hause gegen irgendjemand, so ist das eher so, boah, du verlierst wahrscheinlich. Das ist 4.5. Februar, ne? Mhm. Ja. korrekt. Du musst, dich halt, du, musst, du musst dich halt echt wieder in so eine Zone begeben. Also das ist ein Spiel, was, wie Basti schon angedeutet hat, nichts hergibt, weil es nervt. Dann hast du dann wieder, dummerweise, innerhalb kürzester Zeit spielst du ja zweimal gegen die. Ich glaube, du spielst erst im Pokal und dann ein paar Wochen ein paar Tage später schon in der Liga gegen die, was auch echt nervig ist. Das, meine, ja. Oh. Es, gibt, es gibt wenig Dinge, die mich mehr nerven als dieser Puck. <lacht> Diese Doppelspiele und dann noch zweimal gegen einen relativen Kackverein. Ja? Also das nervt auf jeden Fall. Das ist echt schlimm. Aber man muss halt auch sagen, ich glaube, je nachdem, wir wissen ja nicht, wie die aus der Pause kommen. Ne? Vielleicht haben die, haben die irgendwie dann doch ein paar Probleme aus dem Winter mitgebracht. Vielleicht ist irgendein Spieler verletzt. Vielleicht haben wir uns nochmal ein bisschen verstärkt. Da kann ja noch extrem viel passieren. Ich glaube aber, wenn du dann dich in eine Zone bringt und sagst, okay, und jetzt haben wir dir weg, dieser Kackverein, immerhin zu Hause, dann kann das auch wieder eine Zündung geben, ne? Aber es muss halt, du musst halt mehr investieren, weil du hättest mit anderen Mannschaften, die auch noch im Pokalwettbewerb gewesen wären, hättest du natürlich entweder jetzt Leichtelose haben können, wobei Leichelose so also ein bisschen das Gefühl, dass jetzt, also die ganzen leichten Spiele unter sich, ja, also mm. untereinander, ja, das ist jetzt irgendwie alles ein bisschen ärgerlich, ich meine, du hast ja extrem viele Bundesliga oder, oder, also schwierige Lose, ich meine, Bayern spielt gegen Hoffenheim, Schalke, Hertha, das ist auch so ein bisschen nervig, auch so, selbst, selbst der Leverkusen ist eine tricky Partie gegen Stuttgart, ja, aber natürlich, ich hätte auch, ich hätte persönlich beispielsweise lieber zu Hause gegen Lautern gespielt, das wäre eine, wäre eine, das wäre eine heiße Kiste gewesen. Nicht. Das geht, glaube ja, das glaube es geht gar nicht, das dürfen wir nicht, ja, genau. Achso, oh, Scheiße, stimmt, ja, du meinst wegen äh, dritter Liga, ne? Genau, ja, das gut, okay, das gut. Ja, dann weiß ich nicht, ob ich gerade ganz so gerne hingefahren wäre, aber du hättest auch nochmal union Zu Hause gegen auch, Karlsruhe. Genau. Also. Oder zu Hause gegen Karlsruhe wäre auch geil gewesen und Karlsruhe wäre jetzt eine machbare Partie gewesen, ne? Also das, ähm, naja. Es ich ist, hätte auch gerne noch so einen Zwischenschritt gehabt, muss ich sagen. Ja. Wie du ja. sagst, so einfach, dann, dann geht's los. Also so dieses hast du dieses Spiel, das ist das Worst Case los auch gut, nur no, Worst Case wäre, wenn wir in Leipzig gespielt hätten, aber trotzdem ja, Ich wollte sagen, das wäre Spiel wirklich Worst Case gewesen Es ist nervig, diese Vereine nerven einfach ich meine, natürlich leisten die gute Arbeit, Marvin und ich haben es ja schon ein bisschen ausgeführt, aber es, ist, es gibt halt trotzdem nichts her, was ist das? Hm. Die spielen jetzt in der Champions League, weiß einer, dass die gerade in der Champions League spielen? Weiß ja, das einer? aber auch nur, weil ich gerade zufällig die Kickerseite offen hatte und so, <lacht> nee, das aber nicht aufzufallen Also, wie wen das? 3-0 für Leipzig, äh, ja. auswärts oh, aber wie oh, interessiert ja. das? Ja, Wir haben gerade geguckt, wir spielen zwei Wochen vorher, an dem Wochenende 25. 25. 26. 20. auch zu Hause gegen Leipzig. Auch zu Hause? Ja, genau. Ähm, das kurz danach hast du mit einem anderen like, äh, langweiligen Gegner verwechselt, nämlich dem FC Augsburg. Na gut, aber zwei Wochen ist ja jetzt auch kein... Ja. Ist ja auch kein, ist kein Zeit, zwei Wochen ist ja jetzt nicht großartig. Ja, ja. Ja, ja Nur halt andersrum, du spielst erst in der Liga und dann im Pokal. Ja gut, okay, ja, alles das, klar. Aber danke, danke, dass du nochmal nachgeguckt Feinheiten. hast. Ja, aber ähm, im Endeffekt, äh, also es, es, ist, es, es ist unnötig, definitiv. Wenn wir über nervige Sachen im Pokal reden, muss ich auch noch mal ganz kurz ausführen. Ja. Wie unfassbar dumm der Ordnungsdienst dort äh, in, in Hamburg war. Sowas also habe ich selten erlebt und wir waren ja schon überall. Marvin und ich haben diese Rom-Sache erlebt, da hat man es sehr erwartet. Das haben wir gegen Gladbach wieder abgezogen. Aber bei so einem... Eigentlich, wo du vorher denkst, ungefährlichen Auswärtsspiel, das so zu organisieren war Wahnsinn. Also wir kamen dort an, war schon mal wieder eine Riesenschlange, weil die es tatsächlich so gemacht haben, dass die nur ein einziges Tor aufgemacht haben. <lacht> wow. Obwohl, die, da war ein Riesentor noch daneben, also die hätten locker zwei, Tore, zwei große Tore aufmachen können, wo du dann dahinter irgendwie, keine Ahnung, Acht bis zehn Reihen von Ordnern hinstellen, das können die dich dann einzeln kontrollieren können. Also zumindest acht auf einmal kontrolliert werden können und nicht irgendwie nur zwei. Das hat natürlich dann auch irgendwann zu Unruhe geführt, weil das Spiel weit. auch immer näher kam. Also das war irgendwie dann irgendwann eine schöne bevor Anpfiff und dann ging immer noch nichts weiter. Dann war das ein Ordnungsdienst, wo du wirklich das Gefühl hattest, okay, die weiß ich nicht, wo, wo die die rekrutiert haben. Da bin ich mir nicht sicher, weil der Typ, der, den ich jetzt beschreibe, der... Der hat wirklich gar nichts damit gekriegt. Der, der, der konnte kaum die Augen aufhalten. Der, der, der sah wirklich aus, als wäre der in seinem eigenen Matrix-Ding leben würde. Der hat einfach mitten in diese Unruhe, dass es so eng dort war, gedacht: Weißt du, was ich jetzt mache? Ich mache noch ein Tor zu, Alter. Dann hätte der mit diesem Tor, was der da mitten in die Menge, weil so ein Tor hat ja natürlich auch einen Radius beim Schließen, da hätte der fast irgendwelche Leute mit erschlagen wo dann wirklich die Polizei kommen musste und zum ersten Mal ist die Polizei gekommen, um uns vor dem Ordnungsdienst zu schützen, anstatt irgendwie den Ordnungsdienst <lacht> vor den Fans. Oh Gott, oh Gott. Also das ist eine ganz neue Situation, wo die Polizisten sich teilweise, am, beim Eingang zumindest, noch bei uns entschuldigt haben, weil das Ende vom Lied war, dass der Ordnungsdienst dermaßen überfordert war, dass dann einfach das ganze Tor so aufgemacht wurde, dass alle Leute komplett ohne Kontrolle ins konnten. Wo ich mir dann denke, ganz ehrlich, so wer hat noch das denn ausgedacht? Zumal die, Marvin und ich waren ja da, zumal die kurz vor gegen den gespielt haben. Was ist los da? Das, also das ist mir unbegreiflich gewesen. Spiel, bla bla bla, hast gedacht, gut, geh jetzt raus. Ja, nix war's. Da mussten wir noch eine Stunde da draußen rumstehen, weil die sich ausgedacht haben, klar, wer hier im Auswärtsblock ist, der muss ja bestimmt auf jeden Fall nach Frankfurt zurück. Haben die es einfach angenommen, <lacht> so, aber gut, dass viele sich auch vielleicht ein Hotel genommen haben oder so, keine Ahnung, muss man mal gucken. Aber auf jeden Fall haben die das dann so ausgelegt, dass die erstmal eine Stunde unser festgehalten haben, wie man das halt kennt, weil die dann wollen, dass die wahrscheinlich die gegnerischen Fans weg sind. Diesmal aber ohne komplett ohne Kommunikation. Also da wurde jetzt nicht gesagt, liebe Gästefans, bitte bleiben Sie noch bla bla bla. Damit du weißt, okay, das dauert jetzt hier noch, weiß ich nicht, xy Minuten. Nö, einfach so. Keiner wusste, was die Polizisten hier an der Seite standen, wussten es auch nicht genau. Dann gab es irgendwann mal eine Durchsage, von wegen, liebe Gästefans, bla bla, wir werden sie jetzt hier äh, einzeln rauslassen und zur S-Bahn begleiten, mit der sie zum Hauptbahnhof kommen, mit der sie dann in den Sonderzug steigen können, der nach Frankfurt fährt. Da bin ich zu den Typen, gesagt hat, ich will aber nicht nach Frankfurt. Ich habe hier noch ein Hotel, ich bleibe hier noch. Ja, dann müssen sie da vorne gehen, da vorne ist ein einzelner Polizist, angeblich, war, ich habe ihn nicht mehr gesehen, <lacht> ein einzelner Polizist, der solche Anliegen bearbeitet. So, das heißt, du konntest zu dem Typ gehen und sagen, hey, ich will nicht, zuerst bei, lass mich bitte hier raus. Ja. Den gab es angeblich, weiß nicht, ob das stimmt, äh, weil als ich mich dann irgendwann, als ich so weit, war, so weit vorne war, ähm, war es dann so, dass ich, äh, dass ich das dann aufgelöst hatte, beziehungsweise, dass wahrscheinlich dieser... Einzelne Beschwerdestelle, will ich es mal in aufgelöst hatte, dass alle einfach zur S-Bahn mussten. Also, wir sind dann einfach zur S-Bahn geführt worden. Ich bin dann zu zwei verschiedenen gesagt: Ich will hier gar nicht zur S-Bahn, was ist denn? Geh jetzt zur S-Bahn, sagt er zu mir. Ich will aber nicht mit der S-Bahn fahren, sagt er. Sie fahren jetzt erstmal mit der S-Bahn und dann können Sie ja immer noch schauen. Was ist denn das hier, Alter? Da, wollt, da wollten die Leute zwingen, da sind zwei Kumpels von mir, liebe Grüße an Julian, äh, nicht an Julian, an Chris und Dominik. Hm. Ähm, die sind dann irgendwie, haben die es geschafft, rauszugehen, ich war dann alleine plötzlich da. <lacht> ich wollte dann auch zu denen, dann bin ich, und wollte ich dann denselben Weg. Nehmen. Und Da kommt der Polizist, nee, ich habe dir doch gesagt, du gehst ja zur S-Bahn. Was ist denn der S-Bahn? Also das war wirklich derartig schlecht kommuniziert und organisiert, wo ich mich frage, Leute, findet da zum ersten Mal ein Fußballspiel statt? Also was ist denn los? Ich, frag, ich weiß es nicht. Ich frage mich, warum wie sowas zustande kommen kann. Was man auch erwähnen muss, ey, da stand ein Wasserwerfer, ein Panzerfahrzeug. Ach, zehn Hunde? Also ich hatte mich dann auch nicht mehr getraut, da rauszugehen, weil dann plötzlich die Hunde uns dann angebellt haben. Und willst sich ja dann auch nicht irgendwie schnell bewegen und dann denkst du... Ich hatte dann Glück, dass in diesem S-Bahnhof äh, gab es einen Dönerladen. Da bin ich dann rein. Dann habe dann da ein bisschen gechillt. Und ich hatte halt keine Klamotten an. Das heißt, mit der Polizistenreihe ist immer weiter rein. Dass ich mich von denen keiner mehr kannte. Dann bin ich irgendwann aus diesem Dönerladen rausspaziert und ran auf die andere Hauptstraße. Dann ging es aber trotzdem. ich es ist maximal nervig, weil es läuft ohne Kommunikation. Und es ist halt tatsächlich so, dass du das Gefühl hast, die warten jetzt nur, bis die Fans ausrasten. Und dann heißt es ja, ja, die Fans haben Randale gemacht. Mhm. Es wird niemals irgendwie daran gedacht, dass das vielleicht auch irgendwann gründert, hat, wenn du so eine große Masse so eng und so ohne Information und so einfach da festhältst. Ich frage also mich. Ohne einfach, Information ist schon krass, ja. Wahnsinn. Ich finde es einfach, oder einfach den Leuten dann die Leute quasi zu zwingen, Hauptbahnhof zu fahren. Was ist los? Also, was soll das? Also das ist unfassbar, meine Güte, ich hatte ja so einen Ansatz schon ein bisschen mitbekommen, was äh, du so gesch geschrieben hast und habe mir echt gedacht, sind die denn alle bescheuert mittlerweile? Also ich meine, die, die haben doch Derbys schon ausgerichtet, die wissen doch, wie es einigermaßen funktioniert mhm. und dass sie da so in Eskalationsbereitschaft sind, äh, du hast ja auch, äh, also ich meine, okay, ich muss ja jetzt auch fast positiv sagen, dass im Stadion die Polizei ja noch fast gut reagiert hat, außerhalb gibt es ja durchaus auch die eine oder andere Kontroverse von den Ultra St. Pauli, die sich schon mehrfach gegen das neue Polizeigesetz ausgesprochen haben, mhm. was anscheinend auch keine positiven Wirkungen hat. Aber muss ich, mir echt, ich muss mir echt die Frage stellen, warum man immer so auf Eskalation halt auch aus, in ein Stück weit, hat man es ja auch mitbekommen, die Heike Burovka, die habe ich ja auch getroffen, die hat auch gemeint, dass sie war ja auch da und die war genauso konzentriert wie ihr, ne? Mhm. Ja, und die steht mit Sicherheit nicht im Verdachten, Ultra zu sein oder nun das ist es ja. Also die Polizei und die Ordnungskräfte, die bringen ja dann eben genau ganz normale Leute gegen sich auf. Das verstehen die ja dann nicht. Die behandeln ja da keine Problemfans, sondern die behandeln jeden Einzelnen wie ein Problemfan, der vielleicht im ganzen Leben noch nicht mal irgendeinen Kaugummi geklaut hat. Und dann stehst du dann halt da dumm rum. Und also ich glaube tatsächlich, dass die die die die, würd, die können mit diesen Maßnahmen erzeugen, die mehr Aggression und Gewalt als tatsächlich von vornherein da wäre. Klar ist von vornherein immer mal irgendwo ein Aggressionspotenzial, da immer, aber mit solchen Maßnahmen verhinderst du nichts, im Gegenteil, du befeuerst es nur noch. Oder, beziehungsweise Oder Aggressionspotenzial du, du hast du auch, wenn du irgendwie samstags einkaufen gehst und da irgendwie die ganzen Rentner vor der, vor der Gemüsetheke stehen. Da hast du aber auch nicht 200 Hundertschaften Polizei neben dran stehen. Also das ist jetzt ja, gut, kein der Argument. Der, der ist ja gleich hinkt jetzt ein bisschen. Nee, aber. nee, nee, nee, nee. Machst nee. ja. mich nie beim Einkaufen erlebt. Ich weiß ja nicht, was du mit den Rentnern dabei der wurschtig machst. <lacht> <lacht> <lacht> aber. Das können auch ganz schön gefährlich sein, wenn sie mit ihrem Kleingeldbeutel nee. da auf einen einraufen. Nein, aber es ist tatsächlich so. Ich meine, wir reden ja, es gibt ja manchmal Extremsituationen, ja. wo du, du weißt, okay, da, da gibt's doch keine Erfahrungswerte und beim nächsten Mal muss man es besser machen. Leute. Die, wie viele extra ja waren da? 3.000? Also, weiß ich nicht. Ja, aber da, mir kann gesagt, auch keiner da erzählen, ja. dass es bei Fußballspielen keine Erfahrungswerte gibt. Äh, Sag ich gibt. doch, das ist ja? es ja. Also. Dass es nicht auch bessere Beispiele gibt, wie jetzt aus baden ist es nicht in Baden-Württemberg so, dass man da gesehen hat, okay, hier äh, Krawall ist ein bisschen zurückgegangen, seit man die Polizei reduziert hat und seit man irgendwie... Meines wäre Baden-Württemberg gewesen, ja. Dass man irgendwie ein Konzept fährt, zu sagen, okay, man probiert gemeinsam, das so reibungslos wie möglich zu gestalten. Das ist da auf jeden Fall nicht der Fall gewesen. Wollte ich hier auf jeden Fall nochmal erwähnen, weil mich auch viele angesprochen hatten, dann, ob wir das hier mal besprechen können. Dann ja. Ich finde super, doch. dass du es mal angesprochen hast, weil Sehr ganz gut, ehrlich, ja. mir, mir war das so in diesem Maße nicht bewusst und ich denke, das sind auch Themen, die müssen wir auch immer mal wieder hochhalten, weil es einfach nicht sein kann, dass, äh, man muss immer auch ein Maß finden und ich glaube, dieses Maß wurde da nicht gefunden und wenn du mir dann auch die Situation im Stadion selbst stellst, wo du halt sagst, naja, das ist auch wirklich eine gefährliche Situation für den einen oder anderen, der einfach nur da steht und wenn dann so geistig umnachtete ähm, Ordner da auch umlaufen, also das ist wirklich das ist bitter, also äh, mich lässt irgendwie ein Stück weit los zurück, der ich nicht gedacht hätte, dass äh, das auf Aufsagen Pauli auch so ist, aber auch da scheint der Überforderungsgrad recht hoch zu sein. Unbedingt und man sieht auch, dass es im Endeffekt anscheinend für die Ordnungskräfte oder für die, für die Entscheidungsträger auch in dieser Situation viel einfacher ist, eine Kollektivbehandlung durchzuführen, denn alle, lieber alle äh, in einem, ja ich sag mal, äh, ja, Bulk oder in einer eine Gruppierung an die äh, S-Bahn-Station oder einen Hauptbahnhof zu bringen. Und dann wird es ja so oder so, ob die Leute dann im Zug sind oder wieder aussteigen oder was weiß ich, was da dann passiert, ist ja auch immer die Frage. Aber zumindest erstmal weg vom Stadion, äh, da merkst du, und das ist genau das, was wir ja immer bemängeln, dass diese Kollektivstrafen oder diese Kollektivbehandlungen eigentlich, nur darauf zurückzufinden sind, dass die Leute zu faul sind oder es anders nicht hinbekommen, warum auch immer, da individuell auch auf die Bedürfnisse der Einzelnen einzugehen. Und es ist ja, es zieht sich ja durch alle Bereiche und wie oft haben wir schon hier über Kollektivbehandlung, vielleicht hieß es auch, oh, die Frankfurter, die sind so gefährlich, da müsst ihr gucken, entweder müsst ihr da Einzelne rausnehmen oder ihr müsst äh, die Gesamt erstmal einen Bahnhof und dann gucken, was da passiert, ist vielleicht einfacher, ist vielleicht äh, für, die, für die Ordnungskräfte und die Einsatzkräfte deutlich einfacher und dann wird das so gemacht. Ist natürlich schade, dass es dann so Auswirkungen hat, dass erstens der ganze Abend gelaufen ist, dass das schwierig ist. Das ist natürlich dann auf diese Einzelschicksale wird überhaupt keine Rücksicht genommen und dass eigentlich dann immer es dann ja auch nur so, so eine Behandlung gibt, weil ein paar Chaoten irgendwann mal ausgerastet sind und dadurch der Ruf vielleicht komplett versaut ist, äh, nicht nur international, sondern vielleicht dann auch eben deutschlandweit ist natürlich schade und zeigt einfach nur, dass das System total zum Kotzen ist. Aber schön, vielen Dank, Basti, für die, für die Aufklärung, war mir auch so nicht bekannt. Aber geil, du hast ja voll die Überleitung geliefert von äh, Kollektivdrachen. Ich, <lacht> ich wollte gerade sagen, wenn wir schon ja. bei dem Umgang mit Fans in Maßen sind, äh, kommen wir zu der nächsten äh, Thematik, wie ja heute bekannt wurde. Gibt es für das am Donnerstag stattfindende Auswärtsspiel in der euroleague in Lüttich eine dreitägige, ein dreitägiges Aufenthaltsverbot für Eintracht-Fans im Stadtbereich von Lüttich. Und wie er jetzt auch ähm, äh, bekannt wurde, oder wie Basti zumindest ähm, irgendwie vorhin erwähnte, ich hatte das noch nicht äh, gelesen, ist es ja auch nicht so, dass das jetzt irgendwie spontan entschieden wurde, sondern es wurde halt jetzt nur spontan kommuniziert. Den eigentlichen Antrag dafür, die Eintracht-Fans dort nicht in den Stadtbereich zu lassen, wurde schon vor knapp zwei Wochen, drei Wochen irgendwie sowas in der Richtung äh, gestellt. Also kurz nach der Aktion in Gemarisch noch bevor das UEFA-Urteil tatsächlich verkündet wurde, dass es einen Fanausschluss gibt, hat man schon mal vorsorglich gesagt, ja egal wie, in den Stadtbereich lassen wir sie nicht. Ach krass, okay, weil das widerspricht ja völlig dem auch, ähm, die Eintracht, beziehungsweise Hellmann hatte sich ja glaube ich nochmal geäußert gehabt und hat gesagt, ja, äh, es ist durch diese Kurzfristigkeit der Strafe und dieses Ausschlusses kann auch juristische Mittel nicht ja, mehr eingehen. Rate, rate mal, warum werden. der Eintracht das Schreiben auch erst so kurzfristig zugestellt wurde. Das ist krass. Okay, das ist ja wirklich, das ist ja dann eigentlich schon wieder eine Frechheit, das so zu machen. Aber gut, es ist äh, typisch, dass das dann so durchgesetzt wird wieder. Ist auf jeden Fall mega zum Kotzen, weil es äh, ja auch für Leute nicht nur, ist ab heute jetzt direkt, ne? also nicht mal für die, die morgen zum Spiel irgendwie nur anreisen, sondern irgendwie ab, ab heute. Sofort. Ab sofort. Ab, ab sofort bis einschließlich ja. Freitag. Es ist, also ehrlich gesagt, Wahnsinn. bei allem Respekt, in welcher Aber, Welt. Obwohl, eben wohl, was für Zeiten leben wir eigentlich, dass Fußballfans tatsächlich so behandelt werden in allen Bereichen? Also, Leute, was ist los gerade? Also, was für Selbstverständlichkeiten mit Fußballfans abgezogen werden, das kann nicht sein. Also, ich bin, ganz ehrlich, was ist denn los? Also, ich verstehe es nicht. Ich meine, da, da kommen doch jetzt keine marodierenden. Menschenmörder, ja, das sind immer noch Fußballfans und die alle und der allergrößte Bereich oder der allergrößte Teil von den Leuten, die haben einfach Bock, die 250 Kilometer mal zu fahren und ein bisschen lüttiger Waffel zu essen und auch vielleicht sich das ein oder andere belg belg belgische Bier zu gönnen, aber halt auch nicht mehr. Ich verstehe das einfach nicht und ich finde es auch, ehrlich gesagt, diese Gesamtbestrafung im Vorhinein richtig, richtig absurd, dass du halt sagst, okay, es gibt halt diese Strafen im Stadion selbst, ja, whatever, müssen wir jetzt mit arbeiten, können wir nicht bestimmen. Dass aber du eigentlich Personen penalisierst, die überhaupt nichts gemacht haben, also das finde ich, das finde ich absurd und ehrlich gesagt weiß ich nicht, ob das überhaupt mit den, mit den europäischen ja also mit dem deutschen Grundgesetz beziehungsweise mit den europäischen Grundrechten überhaupt auch zu vereinbaren ist. Also, also Wahrscheinlich das, nicht. Nee, also das, das, das, das ist denen scheißegal, egal, dann vorbei ist und dann, ja. Ist das dann nicht wieder irgendwie so, in Anführungszeichen, Hausrecht, dass die Stadt sagen kann, wir wollen euch hier nicht haben? Ich könnte mir sogar sowas vorstellen, dass das eher dadurch... Ja, das ja, dadurch ist doch ja, ein öffentlicher Platz. Also das ist jetzt sicherlich in einem, in einem Stadion irgendwie, wo du dann sagst, okay, das ist irgendwie eine geschlossene Veranstaltung, deswegen hast du ja Tickets und Eintrittsgelder und so weiter. Ja, yeah, da yeah. kannst du das mit Sicherheit irgendwie sagen, aber eine Stadt ist ja ein, ein öffentlicher Ort. Ja, also ich meine, das ist genau der Punkt. Ich glaube, es ist sehr schwierig, genau das, was du gerade gesagt hast, juristisch durchzusetzen. Ich glaube, das funktioniert in dem Maße nicht, aber hier geht es halt um die Grundfreiheiten der EU. Und da geht es halt auch um die Personenfreiheit, dass du normalerweise als Unionsbürger halt dich auch in diesem Bereich frei bewegen kannst. Inwiefern eine Stadt das dann halt einschränken kann. Wir sind alle hier keine juristischen Experten, aber die Tatsache, dass es überhaupt jetzt gemacht wird, finde ich aufgrund einer äh, ja, Also nicht näher bestimmten Gefährdungslage doch reichlich abstrakt und einigermaßen absurd. Wenn ja, nee, aber wenn man das mal weiter mhm. ganz ehrlich, wenn, wenn, wenn du wo fängt es an, wo hört es auf? Also wo dann kannst du ja irgendwann sagen, ja, das will ich auch nicht mehr und der du besitzt das da, dann du darfst auch nicht mehr hier reinkommen, also wo, wo, wo fängt das dann an? Also da, da kann man sich einige Szenarien vorstellen, dass man sagt, nö, das ist hier eine Gefährdungslage, wir erlauben jetzt Gruppe XY nicht mehr da und dahin zu reisen. Also das ist jetzt ein kleiner Teil, das wär, wir werden es doch alle überleben. Ich sage nur, ja. dass das überhaupt so gemacht wird, ist eigentlich was, was wirklich bedenklich ist, weil wenn das auf andere Bereiche übergreift, dann will ich nicht wissen, was abgeht. Also was ist denn los, Alter? Was für, was für Rechte eingeschränkt werden können wegen Fußball? Und ganz ehrlich, mich nervt es auch weiterhin, dass dieser Fußball auch von deutschen Medien so dämonisiert wird, als wenn hier jeden Spieltag Menschen ums Leben kommen würden. Was für Probleme wir hier haben in Europa allgemein und mit was schöner Intensität sich aber um Fußballfans gekümmert wird und wie sich an denen abgearbeitet wird, mhm. das ist, steht in keinem Verhältnis. Ja. Nochmal, jeden Twitter-Empörerer, der jetzt sagt, ne, ne, ne. natürlich gibt es im Fußball Probleme, aber irgendwann muss man dann mal ein Maß reinkriegen, weil hier ist eine Grenze überschritten einfach zu sagen, du hast das Gefühl, mit Fußballfans kann man alles machen, weil es gesellschaftlicher Konsens mittlerweile ist, auch dank der Medien, ja, Fußballfans, die werde schon was gemacht haben, gell? Das ist ja nicht umsonst, dass sie da und das und das nicht dürft. Was ist denn das für eine Rechtsauffassung? Was ist denn das für eine, für eine Einstellung vom Leben, wenn man das alles akzeptiert? So, Ja, die werde schon was gemacht haben, gell? Das sind ja Fußballfans, die die grandalieren. Das ist brandgefährlich, Leute, wenn, wenn Leute so leicht von solchen Sachen zu überzeugen sind. Dann kann ich die auch von anderen Sachen überzeugen. Also was ist denn los? Diese, diese tendenziöse Berichterstattung, egal was es ist, Fußball, die hier, Randal, natürlich gibt es bei einem Spiel wie Union gegen Hertha solche Szenen, die keiner sehen will. Was für ein Bohai danach gemacht wird, steht für mich trotzdem in keinem Verhältnis zu Sachen, wo schlimmere Dinge passieren und wo tiefere politischere Probleme bestehen, wo tatsächlich gar nichts gemacht wird. Das ist richtig. Wo was weiß ich wo der Bautism betrieben wird, von wegen, ja, hier, es gibt ein paar Morde aus dem rechten Milieu, ja, aber die Linksextremisten. Was für Probleme wir haben und mit was für einer wie wir uns mit Fußballfans beschäftigen, das ist krank. Das ist tatsächlich krank, das steht in keinem Verhältnis mehr und hat solche Auswüchse, dass das einfach so ist, ja, dann darfst du halt da nicht hinfahren, ja, dann musst du halt zwei Stunden da warten, ja, da musst du das, hab ich irgendwas gemacht? Ich weiß, die meisten werden es mir nicht glauben, Immer. <lacht> ich wurde noch nie polizeilich irgendwo aktenkundig. <lacht> was, was soll das denn? Ja. Warum muss ich denn hier und hier die Einschränkung haben? Nur weil irgendwelche Leute zu Hause sitzen, die auf die schon was gemacht haben, lass ich es mal durchsetzen. Schon gut, dass die Polizei da, wir brauchen noch mehr Polizei. Könnte Rainer Wendt nicht noch mal was dazu sagen. Was ist denn los hier? Das, ich verstehe es tatsächlich nicht dass das nicht aufhört, sondern das wird nur noch schlimmer. Das ist mehr Wörter. Wirklich, Medien, die ich eigentlich ganz normal einschätzen würde, machen das mit und ja. du siehst es ja auch und ja und da und das muss und da muss was getan werden und wenn du dann immer mal, ein Jahr später liest man dann die Statistiken, so ein Jahr später, ja, es gab so und so viele Leute verletzt im Steuer, das sind 0,00 was weiß ich Prozent und von diesen Verletzungen werden, die Hälfte wird doppelt gezählt, weil das irgendwo zweimal aktenkundig wird. Und die meisten Verletzten sind Polizisten, die durch ihr eigenes Tränengas verletzt wurden. Ja, oder Menschen, die durch Dann die ist es aber völlig egal. Werden. Aber natürlich am besten besten sperren die alle Eintracht-Fans aus am besten noch, damit du gar nicht rauskommst. Das ist die nächste Stufe, dass jeder in seinem Haus bleiben muss, solange die Eintracht spielt. Melde, also, melde. Äh, sag Pflicht. mal, was ist denn los, Alter? Langsam nervt es mich. Und wir müssen, Marvin hat es vorhin gesagt, man muss diese Sachen trotzdem hochhalten, weil umso mehr man, umso öfter man das erfährt, umso normaler wird es ja auch für einen selber. Das sollte es aber nicht sein. Ja. Hm. Es kann nicht normal sein, dass einfach so Sachen passieren wie: hier, ja, du wirst jetzt auf jeden Fall kollektiv bestraft, weil du kennst bestimmt jemanden, der auch was damit zu tun hat. Ich kapiere nicht. Dass da nicht einer Bock hat, das zu lösen. Und mittlerweile fehlt mir auch der Glaube, dass das ge überhaupt gewollt ist, dass man das löst. Nee, ich glaube, das ist einfach so, weil das den in gewissen, weiß ich nicht, gewissen Sachen passt das denen einfach in den Kram, damit die das für irgendwelche politischen Agendas nutzen können. Das fuckt mich ab. Und das wird ganz ehrlich, ein kleiner Spoiler an die Leute, die sowas machen, das wird die Lage mit Sicherheit nicht verbessern. Überhaupt nicht. Im Gegenteil. Nee, sorry. das wird überhaupt nicht sorry, verbessern. Sorry, sorry. Nein, nein, du hast vollkommen... Alles, recht, alles nee, komplett richtig. Nee, du hast überhaupt nichts, das wird überhaupt nichts verbessern und mich ärgert das ein Stück weit, diese Verallgemeinungen äh, werden uns allen nicht helfen und ich finde es vollkommen okay, wenn man sagt, man hat einen konkreten Tatbestand, dann äh, schaut mal, wie man damit umgeht. Aber halt diese, äh, diese allgemeinen Strafen, die finde ich, traurig und äh, nehmen uns halt ein Stück weit von oh, – ich sag, das soll nicht immer ein Stück weit sagen – aber die nehmen uns halt echt einiges weg von den Freiheiten, die wir zum Glück haben und äh, die auch aber äh, EU-rechtlich verbrieft sind. Und äh, wenn dann – guck mal, was soll denn, was soll denn der 50-jährige ähm, Typ machen? der gesagt hat, na gut, okay, wir können ihn der fahren, aber ich gucke mir ein bisschen die Stadt an und dann ist eine schöne Zeit. Ja, was ist denn los? Da gibt es ja auch Buchungen. Der darf da jetzt auch nicht hin, weil er eintracht fern ist. Also da stellt sich natürlich auch immer die Frage der Rechtsdurchsetzung, was jetzt dann genau passieren soll. Also wenn er jetzt keine Klamotten trägt, ich weiß nicht, wenn er Deutsch spricht oder Hessisch spricht, wird er vielleicht blöd angeguckt, aber ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass er keine, keine Lütticher Zuckerwaffe bekommt, ja, mal, ja? Marvin, wie willst du das überprüfen? Das frage ich keine mich nämlich, Ahnung, äh, auch, weil das nicht. ist ja eigentlich genau dieses Problem, dass auch bei diesen ganzen Buchungen online, wenn du jetzt hier Stell dir mal vor, du bist lüttig Lüttich-Fan. Ne? Du bist ein Deutscher, genau, du bist gerne ja. Ist halt einfach so. Und will du Lüttich ins Stadion? Kann ich kein Spiel, erstens, ich darf es nicht besuchen, wenn ich dabei erwischt werde. Ich kann die Karten online nicht kaufen, weil gesagt wird, nein, Deutscher, pass. Äh, du musst Fan von der Eintracht sein oder sonstiges. Du willst das nur umgehen das und sowas. Das ist doch alles Kacke. Das ist ja. doch durchgehend Kacke und das müsste doch eigentlich allen auch zu denken geben und da kriegst du auch eine viel größere Masse vielleicht auch auf deine Seite für diese Argumentation. Was ist das für ein Mist? Jeder, der momentan als Deutscher nach Lüttich fahren will in diesen zwei Tagen, wird da gegängelt, muss sich rechtfertigen, muss hoffen, dass er kein ähm, Stadtverbot bekommt, nicht ausgewiesen wird und wenn es ganz, ganz blöd läuft, kriegt er eine Geldstrafe und wird sogar für die Zeit, bis es fertig ist, inhaftiert. Das kannst du nämlich alles machen, wenn du im Endeffekt dann dings, wenn dich aufregst, und denkst doch, was willst du nur von mir? Oder es dann auch noch teilweise Sprachbarrieren gibt, es soll es ja geben. Ähm, nein, aber es ist, wirklich, es ist wirklich schwierig und das finde ich einfach total zum Kotzen. Wenn du sagst, oh, alle Aktenkundigen, Frankfurter Fans, die jetzt hier aufgefallen sind, äh, wir haben Angst, dings, dann wird mir noch sagen, das ist zwar total scheiße, was ihr da macht, aber na ja, gut, dann die haben halt immer Mist gemacht und dann seid ihr hier, das ist schon nicht okay, aber das andere ist ja noch viel größerer Wahnsinn. Was ist das für ein, für ein Schwachsinn? Weil wirklich Leute, die überhaupt nichts, nicht mal vielleicht was mit Fußball zu tun haben, wenn da vielleicht jetzt äh, ja, sind da betroffen, das ist doch. Da, da merkst du, das Ziel, schießt sowas von weit übers Ziel hinaus und das ist eigentlich das, wo du jedem, der auch kein Fußballfan ist, der sagt, ach ihr Fußballfans, ihr macht doch immer was und dann ist das schon gerechtfertigt, dass ihr alle nicht fahren dürft. Ihr dürft alle nicht fahren. keine kein Deutscher. Mit deutschem Pass wirst du auf jeden Fall in dem ja, Fall aber was, da keinen Spaß ja, ja, aber da wird sich dann von den Deutschen, die dann einfach nur vielleicht irgendwie tatsächlich zum Waffelessen dahin fahren wollen, da wird sich keiner hinstellen und wird sagen, diese blöde Stadt, die lassen mich nicht hier rein, sondern die stellen sich dann hin und sagen, wegen den blöden Fußballfans darf ich hier nicht hin, um eine Waffel zu essen. Siehst du, und da kommen wir zum dem schlimmsten Punkt, den solche Debatten und solche Sachen einfach nach sich ziehen, das ist dann diese Spaltung von Leuten, die eigentlich gar keinen Streit haben. Ja, ja, ja. ja, genau. ja. ja da Stimmt. wird künstlich ein Streit heraufbeschworen, den es vorher nicht gab. Und wie man sagt, natürlich sagen wir doch hier nicht, dass man einzelne Straftaten nicht bestrafen soll. Es gibt ganz normale, wenn du dann halt, wenn, wenn, wenn dann Eintrachtfans in fahren und randalieren da, dann gehe ich davon aus, dass da eine Polizei ist dann können die die verhaften. So, fertig, ja. Ja. Genau, passiert aber auch in halt anderen Lebensbereichen auch, auch. was ist denn, was ist denn, wenn wir wirklich, und wir haben es ja schon oft gesagt, was ist denn, wenn du die, diese Logik, und wir gehen ja jetzt, wir gehen ja, und wir müssen es auch mal trennen, ja. natürlich ist es was anderes, wenn ein Verein sagt, hört halt mal zu, oder eine UEFA, die einen Wettbewerb veranstaltet, sagt, nee das ist unser Wettbewerb, hier ist unser Hausrecht, bla bla ihr dürft hier nicht hin. So, können wir uns aufregen, können wir nichts machen, ja. können sagen, gut, zur Not können wir unseren eigenen Wettbewerb veranstalten und das auch. Hier reden wir aber nicht über, über irgendwelche Wettbewerbe, sondern hier reden wir über Städte, ja. fast schon Länder, wer weiß, ob was, was, die sich an der Grenze überhaupt mit Frankfurter Kennzeichen überhaupt nach Belgien lassen. Das ist eine Dimension, ganz ehrlich, da, das geht zu weit, fertig, aus. Und Leute, seid doch Klang. cool und macht ein cooles Public Viewing in der Stadt. Da können das Dann auch es dass die laufen, Leute ja. sind, genau. Das ist doch eigentlich was, das habe ich auch noch nie immer. Wie, es war doch klar, Leute, wir haben das doch gesehen, die Strafe wurde ausgesprochen, da war mir so klar, und wir hatten auch in den Chats, und Marvin weißt ja auch noch, wir haben ja auch schon drüber gesprochen gab, es war doch klar, dass ein Stadtverbot kommt, weil sie Angst haben, dass die Leute trotzdem hinfahren, da alles auseinandernehmen jetzt aus Trotz, weil die Frankfurter Fans ja immer so sind, bla bla. Ne? Also so ein Irrsinn. Ne? Da Frag mich eigentlich, du doch, ob es da präzedenzfällig Gibt es das mal, dass Fußballfans eine komplette Stadt in Schutt und Asche gelegt haben? Also wirklich jetzt? <lacht> ich Ganz bestimmt schon, aber äh, ich also weiß ich kann's nicht. Ich kann mir also. Ich, ich kann es mir. Die ja, ich kann es mir in modernen Zeiten ehrlich gesagt nicht so wirklich vorstellen. Ja, modernen, das, das ist halt. In modernen, also, modernen wahrscheinlich. Nicht mehr aktuell. Nee, aber liebe Leute, wenn ihr uns zuhört und ihr ein gutes Beispiel habt, dann schickt es uns mal hier per Tweet oder so. Ich kann es mir jetzt persönlich erstmal nicht vorstellen. Es gab immer mal wieder Randale und so, das ist klar. Aber in diesem Maße, naja, es, äh, es lässt uns ratlos zurück. Die Frage ist halt, ähm, Bassi, du wirst jetzt dann wahrscheinlich auch nicht hinfahren, ne? Weiß es noch nicht. Ja, mal gucken. Mein Fahrer hat auf jeden Fall sich davon nicht abbringen lassen. Ich bin momentan alleine mit meinem Vorhaben, dorthin zu fahren. Und alleine ist es nicht ganz so spannend. Okay, ja, das kann ich nachvollziehen. Dennis, ihr hattet ja eigentlich auch vor, da, was hattet ihr vor? Ihr wolltet eigentlich eine, Zug. eine Zugtour machen, ne? Ja, ja, ja. Also es ist wohl, äh, fällt aus. Also auf diese Gängelei und Co. Dann auch da mit Kontrolle am Bahnhof und so weiter. Das ist, also wir haben jetzt gesagt, wir fahren auch nicht. Okay, und ähm, es gibt da Ersatz oder fällt das alles ersatzlos aus? Also ähm, die Tickets und so weiter, falls noch jemand Interesse haben sollte. Wir haben zwar einen ähm, Storno-Antrag im Sinne von, die Deutsche Bahn storniert ja die Tickets auch nicht. Äh, wenn du so kurzfristig kriegst du eigentlich keinen Ersatz dafür, wäre vielleicht sogar die Möglichkeit, noch Leuten Tickets zu geben. Aber wie gesagt, äh, nach dem Ganzen, Mist, ich weiß nicht, also gerne noch mal melden. Ich kann auch wann, noch mal wann ich aber ja, Warte mal, da also melde ich mich doch gerade. Wann, wann, wann, wann, ja. wann, wann? Also ein Sie Ticket... Bringen? Ja, ja. also du kannst auf jeden Fall, der Manuel hatte das damals ge, gebucht gehabt äh, für, ich glaube, sechs Leute und da wäre bestimmt noch was, was zu machen, was die, sprechen wir nach, nach dem Podcast nochmal. Mal gleich, ja. Ja. Schreiben wir da mal. Falls die Leute zuhören, die mit mir da hinfahren wollen, euch. Na, ja. eig eigentlich hat was die ja Recht, eigentlich jetzt äh, zu sagen von wegen, oh, jetzt haben wir aber Schiss und so weiter, ist eigentlich ja genau das, was sie bezwecken. Das Gegenstück müsste eigentlich passieren, nämlich, dass man ganz friedlich in großen Mengen jetzt dahin fährt ja, und sagt Ja, aber das garantiert dir nicht, dass die dich dann einfach festsetzen, dann hast du irgendeinen genau. Scheiß an der Backe, was weiß ich, was mir dann passiert, dann ich da einen Tag Du rum und, wirst du wahrscheinlich wieder an die Grenze gefahren oder zu deinem Zug und dann ja, ja weil es am Ende bin dem Zug die weg, mir das, weg. was weiß ich was. Ja, ja, klar. 600 Euro zahlen, was weiß ich. Ja, Taxi <lacht> <lacht> Gott. Ja. Krasser, sag ich, ich habe aber hier noch so einen 5 euro frenau schein den würde ich gerne einlösen. Hier, nimm meine sunny fair und lass mich nicht <lacht> Ja, aber es ist echt krass. Also es ist schon einfach krass, wenn man sich das vor Augen führt, was da einfach so mal gemacht wird. So. Ja. Ohne, ohne tatsächlich jetzt einen Grund zu haben, du wirst einfach vorverurteilt, es wird vorausgesetzt, dass du die Stadt niederbrennen wirst, wenn du da vor Ort bist. Und deswegen darfst du nicht, hin. Es ist, ist totaler Wahnsinn. Es ja. ist traurig, weil wir nicht, wir haben nicht so viele garantierte Spiele. Ja, das wissen, wir wissen es halt nicht. Wir wissen nicht genau, wie es noch läuft. Es kann jetzt natürlich der nächste Schritt sein. Wir können ja mal kurz zum Sportlichen übergehen, weil das ist ja das nächste Spiel. Ja, korrekt. Und, da, und da zeigt sich natürlich auch, dass das alles andere als einfach wird. Ich meine nur, weil wir jetzt, und wir haben ein wunderbar geiles Spiel gehabt gegen die Bayern, aber es ist halt einfach noch was ganz anderes, jetzt natürlich nach Lüttich zu fahren. Ich stelle mir, stell mir auch ein bisschen schwierig vor, dass die Stimmung wahrscheinlich nicht ganz so schlecht sein wird, weil die Heimfans sind ja da. Die Heimfans sind da, die werden da ordentlich Lärm machen. Gut, Lüttich hat jetzt im Hinspiel auch nicht die Sterne vom Himmel gespielt, aber dass die prinzipiell erstmal Fußball spielen können, ist jetzt auch nicht ähm, total neu. Also da wird man sich schon ein bisschen strecken müssen, um da das Ding irgendwie festzumachen. Zumal sie ja im Hinspiel auch noch dieses blöde Auswärtstor ähm, bekommen haben, was ihnen dann halt auch im Zweifelsfall dann da irgendwie wieder hilft, wenn es dann wieder auf direkte Vergleiche und so weiter ankommt. Ja, dieses Auswärtstor ist tatsächlich echt ein äh, bisschen so runtergegangen. Das ist eigentlich sehr, sehr ärgerlich gewesen, weil das tatsächlich auf diesen direkten Vergleich wahrscheinlich hinauslaufen wird. Da kann uns das echt noch zum Verhängnis werden. Mhm. Ja. Das ist echt das ärgerlichste von allem, weil ich meine natürlich Sieg war klasse. Das nicht gefallen oder? hättest du da getroffen hätten die vier Tore machen müssen. Genau. Ja, es ist dann halt wieder eine andere Geschichte. So musste dann jetzt doch wie gesagt. sich. Leute einfach nicht verlieren und gut ist. Ja, das wäre natürlich das Optimum und das ist ja auch nach wie vor drin. Ja, also wie gesagt, die Eintracht hat ja durchaus gezeigt, dass in Spielen, wodurch es auch so ein bisschen um die sprichwörtliche Wurst geht, ähm, in der Lage ist da auch mal ordentlich noch eine Schippe irgendwie draufzulegen. Aber die Grundvoraussetzungen sind jetzt auch nicht die einfachsten. Ja, ja, aber gut, ähm, Ja, natürlich sind sie nicht die Einfachsten, aber ich meine, das ist alles mehr als möglich, die Eintracht muss aber wieder sehen und ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt, also es wird jetzt kein Leistungstief jetzt geben, nur weil man jetzt mal gegen die Bayern 5-1 gewonnen hat. Ich glaube, so die, müssen das, ja. das, die müssen das Spiel aber einfach neu annehmen und äh, wie seht ihr das, könnt ihr euch da vorstellen, dass es dann äh, systemische Wechsel gibt, werden wir dann jemand anderen, äh, anders auf dem Platz sehen oder werden wir, zum Beispiel, wir haben jetzt ohne Hasebe gespielt, werden wir weiter ohne Hasebe spielen oder ist das eine Person, äh, die jetzt wieder reinrotiert? Würdet ihr reinrotieren oder würdet ihr, würdet ihr die Mannschaft so lassen? Also ich fand gerade die Abwehr, obwohl er ja vorher immer wieder auch äh, gesagt hat, nachdem er ja auch in Pressekonferenzen drauf angesprochen wurde, wo er immer wieder gesagt hat, wenn ich einen Rechtsfuß habe, werde ich nie irgendwie Linksfuß da auf die Seite stellen. Ähm, das hat sich ja jetzt dann mit der Variante Hinteregger mehr in der Mitte, ein dicker links und Abraham war es dann auf rechts, hat sich das ja eigentlich irgendwie ganz gut gelöst und ich muss sagen, dass mir diese Abwehr sehr gut gefallen hat, also... Wenn man da jetzt nicht bewusst drauf geachtet hat, ist das jetzt gar nicht so immens erstmal aufgefallen, dass in den letzten Spielen da Hasebe nicht dabei war. letzten Spielen? Letzte Sp also nur gegen die Letzte Bayern Spiele war das, glaube ich, ja. Ja. ja. ich glaube tatsächlich, dass das mit Hasebe auch so ein kleiner Kniff war, zu sagen, okay, Hinteregger soll gegen Lewandowski Wandowski brettern die ganze Zeit, weil das halt ja wirklich der einzige Stürmer ist. Und ich glaube trotzdem, dass Hasebe weiterhin... Ich glaube, gerade für so ein Spiel wäre wichtig, meiner Meinung nach. Ja. Weil er einer ist, der kann auch mal dann so ein bisschen Ruhe da reinbringen. Also das, das Weil eigentlich wollen wir ja gar nicht so ein Spiel wie gegen Bayern haben. Die, ja. Wir wollen ja eigentlich dort kein Spiel haben, was die ganze Zeit gepowert wird. Ja, so, muss die ganze Zeit mit der Defensive dagegen powern, sondern eher so einen, einen ruhigen Hasebe da hinten, der ab und zu mal bis vielleicht mal auf den Ball treten, und sagt, chill, chill, chill, wir äh, können erstmal mal gucken, was sie uns anbieten. Also ich würde Hasebe wieder reintun, so mhm. vom Gefühl her. War denn Hasebe wirklich fit? Weil irgendwo hatte ich gelesen, dass er so ein bisschen Nachwirkung jetzt doch noch mal von der Gehirnerschüttung hatte und das auch sozusagen beim Spiel äh, gegen Pauli ein bisschen ja sozusagen zu Problemen führt und deshalb jetzt einfach dann eventuell er auch so ein bisschen geschont wurde. Habt ihr da auch irgendwas mitbekommen oder ich weiß gar nicht, wo ich das gelesen habe. Doch, Hütter hat gemeint, dass Hasebe zu ihm kam und gesagt hat, er ist nicht 100% fit. Ja, stimmt, ja. Hm. Ja, also, aber es ist ein guter Punkt, Dennis. Also, im Endeffekt müssen wir halt sehen, wenn er sich immer noch nicht hundertprozentig fühlt, dann haben wir jetzt zum Glück die Option. Ich denke aber auch, dass es gar nicht so verkehrt ist, jetzt mal wieder ähm, Hasebe reinzustellen. Ja, also muss man sehen. Also ich finde es aber ganz gut, diese Rotation kannst du gegen Lüttich machen. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass Hasebe äh, gerade für so ein Spiel auch diese nötige Ruhe reinbringt. Ich würde viel eher weiter vorne halt relativ wenig wechseln. Da finde ich dieses gerade wichtig und gut, dass wir zum Beispiel mit Kostic wieder einen Spieler haben, äh, der jetzt hundertprozentig wieder zu seinem alten Trott zurückgefunden hat. Man kann überlegen, ob man Fernandes draußen lässt, weiß ich nicht, aber So und So und Rode würde ich zum Beispiel auch einfach erstmal durchweisen. jeden Fall drin lassen. Auf jeden Fall weiterspielen so lassen. Und da kostet er ebenfalls. Also der, für mich ist nur die Frage, ob man Fernandes rausnimmt, dafür jemand anders rein. Und auch Aber vorne. Wem würdest du denn alternativ dann, wenn du einen Fernandes rausnimmst, dann einen Chor? Ja, Chor, Chor könnte ich mir überlegen. Ja. Ich könnte, also weil das halt so ein Transfer war, der halt auch viel Geld gekostet hat und du vielleicht noch <lacht> öfter spielen lassen solltest. Ja, ansonsten. Der auch ja auch vorne. keine schlechten Spiele so in der Art gemacht hat. Also er ist ja auf der Position, kann er ja durchaus diesen Abräumer auch ganz gut spielen. Genau, und, und dann halt maximal und Pacienza und Dost kann man auch beide spielen. Ja, ne? definitiv. Also, also die würde ich auf jeden Fall gerne sehen wollen. Am liebsten wäre mir tatsächlich noch Silva, aber ich glaube, das kommt in der Tat für den ein bisschen, ein bisschen zu früh. Der wird wahrscheinlich dann eher dann wieder eingewechselt, vielleicht dann ein bisschen früher, nicht erst zur 80., sondern vielleicht ja, schon wie zur 70. Auch. oder irgendwas. Genau. Ich könnte mir auch durchaus vorstellen, dass Silva auch auf das Spiel heiß ist und dann irgendwann ab der 60. ständig irgendwie beim Trainer stehen und sagen, komm, 30 Minuten, ich kann, los, sag. Ähm, aber Paciencia und Dost ist für mich ein absolutes ein absolutes Muss. Die müssen da vorne gucken, ähm, die Flanken verwerten, die langen Bälle da vorne irgendwie festmachen, zumal ein Dost ja auch tatsächlich irgendwie überall auf dem Platz unterwegs ist. Ich habe Gacinovic würde ich vielleicht auch gerne trotzdem sehen, hinter den beiden. Ja, eine schöne Idee. Statt Kamada auch, auch und statt Sodan. Oder? Ja, ja, da, da, da würde ich tatsächlich davon abhängig machen, wer eine Pause für Freiburg braucht, weil für mich trotzdem auch Freiburg ein wichtiges Spiel ist, gerade vor der Länderspielpause, weil du dich da in der Liga auch oben festknallen kannst. Also, diese Breite, die wir zumindest im Mittelfeld haben, die sollte man zumindest irgendwie, dass, wir, dass man die ausnutzen kann, zu sagen, ey, mhm. die, das Spiel fällt nicht ab, wenn, und Gacinovic, ich weiß nicht, was mit ihm ist, aber so ein bisschen, könnte er ja jetzt wieder seine Zeit sein, weil dieser Kamala-Hype ist so, ein, meiner Meinung nach, trotz dieser paar vier Vorlagen, die er in diesen zwei Spielen hatte, so ein bisschen weg. Zu sagen, okay, er zeigt halt trotzdem an gewissen Stellen zu sehr Schwächen. Das wäre zumindest in so einem Rotationsspiel mal die Möglichkeit zu sagen, lass mal Gacinowisch rein und guck mal, wie er drauf ist. Er ist jetzt vater geworden, vielleicht macht ihn das ein bisschen mehr. Er reibbar, war auch nicht, also in den 20 Minuten, die er gespielt hat gegen die Bayern, fand ich, hat er nochmal gut Schwung reingebracht und hat auch ein paar schöne, schöne Aktionen gehabt. Also denke schon, dass der auch äh, definitiv für eine Halbzeit zumindest äh, zu gebrauchen ist. Ja. Ob ich jetzt, äh, ihn jetzt von, von in die Startelf stellen würde, ist ja immer so ein bisschen die Frage, willst du da nicht eher mit doch so, der jetzt wirklich ja auch ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat, ihm dann einfach nochmal diesen Flow lassen und wie er ja auch sagt, eigentlich den Kader insgesamt so lassen, außer vielleicht die Rotation hinten äh, in Dicker raus und Hasebe rein. Wirst du wahrscheinlich mit demselben mit derselben Aufstellung, mit derselben Startelf erstmal wieder antreten. Also mir wäre in der Tat die Kombination aus So und Rode da im Mittelfeld jetzt erstmal die, die wichtigere. Ich würde da jetzt nicht Gacinovic setzen von Anfang an. Zumal er mir im Hinspiel da auch nicht da war er ja in der Startelf und das hat mich mehr aufgeregt als alles andere. <lacht> Na gut, wir kommen zu keiner ganz klaren Einig Einigung, aber so ist es. Naja, aber so im, im Großen und Ganzen ja eigentlich schon sehr ähnlich zu der ähm, Ausstellung gegen die Bayern. Ich merke gerade in dieser Diskussion von uns, dass ich richtig Respekt und fast schon Angst vor Freiburg habe. Ja, ja gut, ist auch, also ich meine, ich finde es auch gut, dass du das eben angesprochen hast, dass wir natürlich am Sonntag dann gleich das nächste schwere Spiel haben. Es ne? ist halt einfach so, ja. dass äh, uns da jetzt ein ums andere Mal äh, harte Gegner ähm, ja, vor den Latz geballert werden. Und wie gesagt, also auch Lüttich, Lüttich wäre halt schon geil, wenn wir da einen Dreier holen. Weil ey, wenn wir das, wenn wir das schaffen, dann sind wir, haben wir die schon echt ordentlich distanziert und da kommt auch nicht mehr so viel nach. Also das wäre nee, Dann kannst du vor allen Dingen in London verlieren, wovon jeder ausgeht. Geht und dann ja. zu Hause mit einem Unentschieden gegen Jim Reich einfach vor Weihnachten mit allen Fans zusammen noch mal feiern, ja. dass wir wieder in Europa überwintern. überwintern. Das wäre schon für einen Verein wie Eintracht Frankfurt eine massive das Leistung. Ja, das also. echt mega. Das ist beides nicht zu unterschätzen, deswegen finde ich es auch so schwierig zu sagen, ah, lass mal den da rein, weil das ist wichtig. Wahnsinnig eigentlich. Aber wir haben ja schon angesprochen, Länderspielpause ist zumindest für einige, dass man sagen kann, okay, Leute, rettert doch jetzt diese zwei Spiele alles noch mal raus. Weil es wäre so geil, einfach zu sagen, okay, wenn du in gewinnst, bist du fast schon weiter. Und wenn du in Freiburg gewinnst, dann hängst du fett mit drin, zumindest äh, ja. bis Ende der Hinrunde, glaube ich, weil danach auch ein paar Sachen kommen, die du schlagen könntest. Also das sind zwei Spiele, die ein bisschen richtungsweisend sind. Und wenn wir in der Vergangenheit immer über richtungsweisende Spiele gesprochen haben, waren das oft so, so Partien wie, erinnert ihr euch so, okay, kannst Richtung Champions League gehen, da musst du in Leverkusen gewinnen. Kann das passieren, dann musst du gegen den gewinnen. Jetzt reden wir darüber, du müsstest vielleicht in Lüttich und in Freiburg gewinnen. Das klingt mit bisschen Abstand, und wenn man sich ein bisschen rauszieht aus dieser Aktualität, das klingt auf jeden Fall nicht unmöglich. Nee, und das ist wenn das eintritt, wäre das ein fetters Ausrufezeichen in allen Richtungen. Ja, und du musst ja auch sagen, dass äh dass das, ähm, Freiburg, die jetzt eine lange gute Phase haben, aber jetzt auch mal einen Unschieden gegen Bremen hatten, das hätte ja auch noch besser laufen können. Ähm, also auch die sind schlagbar, ja, auch wenn die zu Hause relativ heimstark sind, aber mit, auch mit, gegen die kannst du bestehen. Wir brauchen sowieso von niemandem Angst haben und das heißt, wenn, wenn es Hütter schafft, seine Mannschaft so in Sachen Stärke einzuteilen, dass, ähm, dass gegen Lüttich irgendwie was geholt wird und jetzt nicht komplett alles rausgepowert wird und du dann hast ja zum Glück ein paar Tage Zeit und dann, dann kannst du gegen Freiburg dann weiter agieren. Ja, dann ist alles möglich und dann kommt ja dann wirklich dann die gute Pause und dann kannst du wieder ein bisschen chillen und das ist doch auch nicht verkehrt. Ja, warum ist da jetzt eigentlich schon wieder eine Länderspielpause? Nicht, dass ich mich jetzt tatsächlich darüber beschwere, weil ich glaube, die Pause kommt uns da jetzt irgendwie ganz gelegen. Aber diese Frequenzen an Länderspielpausen, die nehmen auch gefühlt irgendwie zu, oder? Ich glaube, die sind immer gleich. Dann ist es wahrscheinlich einfach nur, dass ich mich immer weniger damit beschäftige und immer mehr über den Kram aufrege. Also ich meine, wie gesagt, zu Thema, also allein weil ich sehe, wie oft die Eintracht halt spielt, finde ich das gerade gar nicht so schlimm. Halt. Ja, ich sag ja, es ne? kommt ja prinzipiell ja. erstmal, für uns kommt ja gelegen, aber generell nervt mich das, diese Länderspielpausen mehr als alles andere. weil ja, ich kann es schon nachvollziehen. Ja, ja, klar, logisch. Also es nimmt ja einem auch so ein bisschen... Den, die Gleichmäßigkeit oder den Trotzdem den du dann optimal verpasst. hast. Weißt du, wie dein wir dann ganzes Wochenende nicht, was du machen sollst, wenn du keinen von den Fußball gucken kannst. Genau, immerhin haben wir dann das Glück, dass wir dann die Woche drauf endlich mal wieder, also wie jetzt dieses Wochenende, Samstag 15.30 Uhr spielen, weil das war für mich, ehrlich gesagt, diese Woche ein ganz neues Gefühl. Ich war gar nicht mehr gewohnt, dass dann der, der Videowürfel immer Dong macht, ja, und ich dann hochgucke und mir die Ergebnisse der anderen Mannschaften anschaue, weil das hast du ja sonst nie. Also ja. ich meine, da der, ja Der hat auch sehr oft, sehr oft Dong gemacht. Ja, gut, das äh, Grüße nach grüße nach Mainz. <lacht> ja, ja, ja, ja. ja. Was habe ich mich bei diesem Spiel geärgert? Ja, also, ist aber interessant, ne? Also, im, ich meine, da merkt, das merkt man schon die Unterschiede zwischen Bayern und Mainz. In Mainz ist alles ruhig, ja, die können, kann der Gegner, äh, der kann der Trainer auch mal 8-0 verlieren, aber ja, die haben auch andere Sorgen. Ne? Die haben auch andere Sorgen, ja. Was tippt ihr denn ergebnismäßig, wenn wir schon bei äh, vielen Toren sind, für den Donnerstag? Marvin, fang nochmal mal an. 3-1 ja, für die Eintracht. Mhm. Basti? Ich sag 1-1. Dennis? 1-2-1 Ein, für die Eintracht. Ich bin bei Marvin und sag auch 3-1 für die Eintracht. Und damit wäre dann quasi das, das Ticket äh, für die K.O.-Runde liegt dann quasi im Warenkorb und es muss dann nur noch nach den anderen Spielen auf Bestellen geklickt werden und dann ist das Thema quasi durch. Das wäre doch gut. Genial wäre das. Ja, ja, Freiburg haben wir jetzt ein bisschen ja schon angeteasert. Ich glaube, das ist jetzt auch noch ein bisschen zu weit weg, um da im genau. äh, Detail drauf äh, zu gucken. Wir spielen ja am Sonntag 18 Uhr auswärts. Ich würde mich da jetzt noch nicht zu großen Prognosen hinreißen lassen, weil das einfach für mich auch sehr stark davon abhängt, wie wir da am Donnerstag auf dem Platz stehen und ob nicht vielleicht der eine oder andere dann doch nochmal irgendwie ein Päuschen mehr braucht. Von daher würde ich jetzt sagen, lassen wir das so ein bisschen außen vor. Es gibt ab Freitag dann wieder unsere Spieltagsvorschau bei den Kollegen von Spiegel Online. Da könnt ihr dann mal ähm, reingucken. Aber vielleicht mögt ihr ja trotzdem schon mal einen Tipp abgeben für den Sonntag. Ja gut, ich gucke jetzt einfach mal in die Glaskugel und sage 1-1. Basti? Ich glaube, der Eintracht gewinnt 2-0 da. 2-0, okay. Es wird für Freiburg mal Zeit, ganz ehrlich, das ist dieses, das liegt gar nicht an der Eintracht, sondern wenn jetzt Freiburg zu Hause gegen Berlin spielen würde, würde ich auch denken, so zu denken, okay, Freiburg hat jetzt dieses eine Spiel mal drin. Ja. Also die, so, um die so ein bisschen zu erden, wieder, was ganz normal einfach auch wäre, wo Freiburg sich, glaube ich, auch nicht großartig lange grämen würde. Nö, nee, mit Sicherheit nicht. Jetzt ist nicht. die Wir Eintracht halt auch da, dass da, gerade, gerade so ein bisschen Zeitpunkt. Über ihrem, über ihrem Zenit-Spielen ja. Also, weil wir, ganz ehrlich, machen uns ja nichts vor. Wenn ich sage, dass die Eintracht mit einem Sieg in Freiburg fett reinbrettern könnte in die Liga, dann geht das für Freiburg genauso. Also, von daher. Ja. Dennis, was sagst du? Ähm, ich sage ein 3-0 und damit ziehen wir im Endeffekt dann schön in die Champions League-Regionsplätze oben ein. Mit 20 Punkten, da kann man nichts sagen. Du bist ein geiler Typ. Aber geil, ne? Ist schon cool. Guck mal, wenn wir uns überlegen, wie viele Punkte wir schon haben. Ey, das, das ist richtig Lauf. 17 Punkte und jetzt kommt erst ja, der zwölfte Spieltag. Ey, wie geil, oder? Ne, zwölfte. Doch, genau. Jetzt Elffe. kommt er. Kommt er Elfter. Ja, genau. Jetzt kommt der Elfte der Elfte. Genau, ich habe nicht so weit in die Zukunft gerade geguckt, geguckt. Genau, guck mal, wenn du überlegst, ne, nach zehn Spielen haben wir erstmal locker 17 Punkte. Ey, wie geil ist das? Und oh, Leute, durch da, da, das Spiel gegen die da Bayern wir haben wir ein sogar eine ein. Tordifferenz, äh, also sind mit sechs im Plus. Das ja, Mann, hatten wir ey. auch im Endeffekt, spielen wir ganz oben ganz gut mit. Das ist doch geil, da rollen wir jetzt noch ein bisschen. Ey, bis zur Winterpause holen wir noch ein paar Punkte, mal schauen, wie hoch wir dann sind. Ja, und dann gucken wir mal, wie es dann nach der Winterpause weitergeht. Das ist richtig geil. Also das ist, macht mir große Freude. Ich gucke ja gar nicht so oft auf die Tabelle, so, wo wir stehen, das ist mir alles relativ latte, aber so die Punktzahl, da gucke ich ganz genau drauf und da bin ich jetzt schon ziemlich. Ziemlich zufrieden und wenn wir überlegen, wo die ganzen anderen Mannschaften, die weiter unten stehen, welche Probleme die haben, wo die jetzt wieder reingerutscht sind. Ne? Augsburg, wie gesagt, immer noch der Verein, der mich am meisten ärgert, dass wir da Punkte gelassen haben, aber wenig nicht drüber sprechen. Aber auch Köln, ne? die werden jetzt haben jetzt auch schon eine taffe Zeit. Und da, da gibt es noch viel mehr. Und wer weiß, wie lange Favre bleibt, wenn ich gerade sehe, dass der BVB schon wieder <lacht> zurückliegt. Naja, aber äh, die haben wir auch haben auch eine auch gute der Zeit Genau, wir haben eine gute Zeit mit der Eintracht. Das ist ich tippe übrigens äh, 0-1, also ein 1-0 für die Eintracht in äh, Freiburg. Sehr, Sehr gut. gut. Team Dann sind wir mit den aktuellen Spielen und Dingen durch und müssen ein bisschen in die Vergangenheit gucken ähm, und gucken als erstes mal drauf, ähm, was denn so ehemalige Spieler von uns machen und dafür brauchen wir den Jingle und der ist hier. Du musst erstmal die Zeitleitung einschalten. Ah! <lacht>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 Ach, dieser Dingel. Wunderbar. So, Dennis, dieses Mal hast du einen Spieler rausgesucht und ich bin mal äh, gespannt, ob wir es erraten äh, können. Letzte Woche hat der Marvin mir eine ganz harte Nuss da vorgeworfen. Erzählt mal, was, wer war es denn überhaupt letzte Woche? Ich habe tatsächlich, bin ich noch nicht dazu gekommen, nachzuhören. Wie, du bist nicht dazu gekommen, nachzuhören? Was ist leicht, denn hier ja. bitte? Ja, ja, ja, ja. Wer, wer, wer war es denn letzte Woche? René, jetzt kannst du es ja halt sagen. Jetzt, jetzt muss ich das, jetzt muss ich das äh, sagen. <lacht> es war also das Creso, Creso Jubelitsch Oh je, ich habe oh mich okay. echt schwer getan, da äh, <lacht> drauf zu kommen. Es ist tatsächlich eine sehr harte Da habe ich Glück gehabt, dass ich früher gehen ja. musste. Also ich weiß gar nicht, wow. wie viele okay. Hinweise Marvin gegeben hat. Er hatte quasi schon den kompletten Lebenslauf runtergeletter <lacht> und ich kam immer noch nicht drauf. Also Aber ganz ehrlich, Lübeck's Also so ist halt schwer wird es bei mir nicht. Okay. okay, dann bin ich gespannt. Schieß oh, okay, los. Also, wir fangen mal an. Geburtstag hat er am 28.08.1979. Heißt 40 Jahre alt. Er war von 2003 bis 2010 für die Eintracht tätig. Hm, was können wir denn noch als kleinen Tipp machen? Ähm, er, kam er kam aus Köln. Er kam aus Köln. Bröll. Jawoll. Markus Bröll. Jawohl, cool. Torwart, wie äh, bekannt zu Zeiten, immer im Clinch mit Oka Nikolov, äh, leider eigentlich ein Top-Torwart, Top, Top -Torwart, muss man wirklich sagen, großes ja. Talent meiner Meinung nach, war sehr von Verletzungen äh, geplagt. Dadurch, Hat er sich nicht einmal beim Testspiel auf dem Weg in die Kabine die Schulter ausgekugelt? Ja, ja, ja. ja. ja, ja, ja ausgefallen? Ja. Äh, oh genau, ist dann wirklich lange ausgefallen, also wenn du schaust, die Karriere war ja vorher, bei, bei Köln hat er eigentlich schon die ersten zwei Spielzeiten ganz solide gespielt, ist dann aber nur noch dritter Torwart gewesen, hat da, ist dann im Sommer 2003 zur Eintracht gewechselt, hatte da auch in der Saison, ich glaube 2006, 2007, eigentlich eine überragende Saison gehabt, da war er sogar der beste Bundesliga-Torhüter der Hinrunde, wurde vom Kicker-Magazin auch ja. geehrt und ja hat im Endeffekt ja, bei uns gespielt bis, 2000, bis zur Saison 2009, 2010, ist tatsächlich dann auch äh, ja leider erstmal in die Vereinslosigkeit gerutscht hat äh, sich da ein bisschen, bisschen ver, verzockt gehabt. Ihr habt es schon angesprochen, ähm, das war ja damals auch diese Schulterverletzung nach dem Sturz, hast du schon gesagt gerade, Basti, das war äh, gerade in dieser letzten Saison, in der dann auch einfach der Vertrag ausgelaufen ist. Hat aber sehr, sehr viel Mist auch vorher schon gehabt, wo man gesagt hat, meine Güte, äh, dann ein Teilriss des Sündemosebandes, ist er wochenlang ausgefallen und hatte sich eigentlich immer wieder an dem an der aktuellen Nummer 1, also in dem Fall Nikolov, vorbeigekämpft gehabt, ist aber dadurch dann eigentlich nie... Äh, ja, über eine Spielzeit oder über ein paar Spiele hinausgekommen, außer eben in dieser Saison 2006, 2007, wo er wirklich mal sein richtiges Potenzial ausschöpfen könnte. Ähm, mit der Vereinslosigkeit war es dann nach einem halben Jahr vorbei. Da ist er nochmal zu äh, Panionis äh, Athen gewechselt, hatte da aber auch tatsächlich nur ein ganz kurzes Intermezzo. Das war im Endeffekt im Februar 2011 wieder hingewechselt und im Sommer war dann im Endeffekt schon wieder alles vorbei, hat auch nur ein Spiel gemacht und tatsächlich nach seiner Zeit in Athen hat er eine Lizenz zum Spielerberater gemacht und hat sich dem Fußball-Torwarttrainertum angeschlossen. Hat er tatsächlich ganz, und das ist wirklich der Wahnsinn, zwei Stationen gemacht, nämlich äh, ab Januar 2015 war er bei den Sport von Ligen und ab September 2015 bei Alemannia Aachen und hat er im Dezember 2015 nach 78 Tagen die Amtszeit schon wieder aufgegeben, hat gesagt: Ich habe keinen Bock mehr, bringt nichts, äh, auch mit Schmerzen wohl noch zu tun aus seiner, ah, okay. aus seiner Spielzeit, äh, hätte mit äh, hohen Medikationen. Der Gegenwirken können, hat er sich dann dagegen entschlossen. Jetzt kommt aber das eigentlich Skurrile, weshalb ich überhaupt auch gedacht habe: Okay, lohnt es sich überhaupt, den Spieler vorzustellen? Ja, ist ja immer interessant, aber was macht heute eigentlich ein Markus Brüller? Er hat dann gesagt: Ach, Torwarttrainer und Spielerberater, das Macht er nicht so Kulturbeutel? Ja, genau. So ist es. Der macht hochwertige Kulturtaschen. Und die sind Trikotrahmen, oder nicht? so ist es. Genau, genau den er hat er sich patentieren Patent lassen, lassen habe gerade gelesen. Ja. Er hat ein Patent was? angemeldet für eine Trikothülle und zwar äh, hat er eine transparente Trikothülle erfunden, um das <lacht> aufzuhängen. Und äh, Zielgruppen dafür sind Fußballkneipen, Fanshop, Soccerhallen und ja und so weiter und so fort. Also es ist total verrückt. Äh, er sagt, das ist ein super Geschäft und er gibt auch da 100% und hat jetzt im Juli 2019 ist er in die Serienproduktion gestartet und ist jetzt Unternehmer. Ich oh, habe mit Fußball sonst nicht mehr viel. Am mal nachgeguckt, diese ihr könnt, könnt ihr mal raten, was dieser Kulturbeutel, den du dir übrigens personalisieren kannst, was der kostet? Ja, der muss schon das viel. Ich, viel ich glaube, Der hat das so geschaut. der, so, der Testegen ein mitgegeben für Messi und so ein Grau. Das ist schon so ein hochwertiges Ding wahrscheinlich irgendwie 200 Euro oder was? Was tippen die anderen? Okay, wenn das schon dann wahrscheinlich 300 Euro. Marvin? Marvin mag nicht mittippen. Ähm, 849 Euro <lacht> inklusive oh, Steuer. Okay. Was? Was habt ihr gerade gesagt? 849 oh. Euro kostet, die Kultur, kostet der Kulturbot. <lacht> darfst dir aber auch ihn personalisieren, indem du deinen einen, äh, eigenen äh, Text und irgendwie eine Nummer auf das Ding drauf äh, äh, pinnen darfst. Das ist aber sehr äh, kul kulturell. <lacht> das ist echt wow. sehr kulturell. Also 849 Euro ja. Er hat ja sogar ein Foto auf der Webseite, wo äh, Lionel Messi das Ding in der Hand hat. Wow, okay. Auf dem Hotelflur abgelichtet. Das ist wahrscheinlich auch rein zufällig entstanden, dieses Bild. Ah, ich hatte den immer als sympathischen Kerl ist in Erinnerung. <lacht> ich, sag mal, ich sag mal so, wenn er es schafft, damit irgendwie Geld zu machen, also wenn es Leute gibt, die ja, dir das bezahlen, das war schon der, hat das schon, der hat das schon gut gemacht. Ich habe den mal ja. Also, ich äh, habe den auf ich treffe den ab und zu auf Geburtstagen. Und das, äh, stellt gibt es, gibt es irgendwen, den du nicht auf Geburtstagen triffst? Das wäre Nee, aber dann hat der, der hatte mir das damals erzählt mit diesen Beuteln. Okay. Der macht das natürlich auch mit so ein paar Leuten zusammen. Ja, das ist halt tatsächlich nicht für uns gedacht. Also, das ist so, das ist so ich glaube tatsächlich, dass das für Fußballprofis, äh, denen ist egal. Ich glaube, die haben noch teurere Taschen, mit denen die da vor ihren Spielen irgendwie rumlaufen. Hauptsache exklusiv. Ja, das ist so ein exklusives Ding. Da ist ja angeblich auch, er hat mir das dann irgendwie ganz Ich ich es nicht genau verstanden, aber irgendwelche. Also wer das Label wissen will, ist es D versus B. Ja, ich packe mal den Link auch zu dem Trikothüllen-Shop, den hat nämlich freundlicherweise der Joe gerade eben in den Chat gepostet. Was kostet so eine Trikothülle? 34,90. Es geht eigentlich. Genau. Also ein Trikotrahmen kostet. Mit einer Aufhängung und einem Druckverschluss. Ja, ist quasi so eine, ja, wie der schon gesagt hat, so eine durchsichtige Hülle, wo du das Trikot dann reinpacken kannst. Sieht eigentlich irgendwie ganz interessant aus. Ich sage mal so, es ist natürlich jetzt nicht, dass das man auf den ersten Blick irgendwie erwartet, aber ich, ich, es gibt, glaube ich, Fußballer, die sich nach ihrer Karriere weniger Gedanken gemacht haben. Auf jeden Fall, ja. Das ja, sagen wir mal so, also ich meine, er hat ja irgendwie sowohl als Spielerberater, das scheint ja noch zu laufen, diese Trikothöhlen und diese Taschen, also man kann ja jetzt nicht sagen, dass er jetzt irgendwie nicht ein bisschen nicht untriebig wäre und sich so ein bisschen Gedanken machen würde, womit er seinen Lebensunterhalt finanziert, also von daher. Na ja, cool. Na gut, vielleicht hat er, er, hat, er sei ja immer schon ein bisschen schnieker aus als andere. Äh, vielleicht dann macht sich das da wieder äh, bemerkbar. Er hatte ja früher auch immer so eine schöne Assi-Palme. Da ja, kann ich mich noch richtig. dran erinnern. Das war schön. <lacht> schöne Assi-Palme. <lacht> ich ich hänge die Links sowohl zum Spielerprofil als auch zu den anderen Sachen mal in die Show Notes Und Dennis, dir vielen Dank für das Raussuchen des Spielers. Gerne, gerne. So, und dann gucken wir doch mal auf äh, den äh, 10. Bundesligaspieltag, Allerdings nicht den von dieser Saison, sondern auf den von vor 20 Jahren. Ab geht's. Liebe Zuschauer, Alexander Schur. Jetzt ist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 So, und dann gucken wir auf den äh, zehnten Spieltag. Letzte Woche haben wir ja demnach den neunten äh, Spieltag besprochen, Marvin und ich. Ähm, ich hole euch noch einmal kurz ab. Wir haben da das Spiel besprochen, Eintracht gegen den FC Schalke 04, was, äh, <lacht> wie diejenigen, die die Folge von letzter Woche nachgehört haben, wissen, mit einem äh, 2-0 für Schalke ausging. Und an diesem zehnten Spieltag durften wir schon recht früher, nämlich am Freitag, und zwar gegen die Arminia aus Bielefeld in Bielefeld. Und wer von euch erinnert sich noch, wie das Spiel ausgegangen ist, ohne jetzt äh, nachzugucken? Leider schon nachgeguckt. Leider schon boah, nachgeguckt, das äh, disqualifizierte dich dann leider ein bisschen. Ich hätte gedacht, also weil sich so Bielefeld-Spiele habe ich selten, so wirklich eine geile Erinnerung. Ja. ja, wahrscheinlich war es ein tröges 0-0 oder so. Ey. Nah dran, es war ein tröges 1-1. Ah, okay, alles klar. Ich habe jetzt erst ganz, was ganz anderes bei Bielefeld gedacht. Da hat, glaube ich, Michael Fink eines seiner ersten Spiele gemacht, aber das war, glaube ich, später. Äh, das war, glaube ich, in der Tat äh, später, genau. Ja. Ähm, allerdings da auch Menschen unterwegs, die man kennt, allerdings auch auf der anderen Seite. Äh, stand, wisst ihr, wer bei Bielefeld äh, zu dem damaligen Zeitpunkt im Sturm spielte? Wow. Wann war das? Ali Dai, Alter. Nee. Wann war das? 2000. Wow. Stefan Kunz. Die letzte Zeit des... Boah, warte mal, der war... Oh, ist Labbadia ja vielleicht. Labadia, genau. Schlam genau. Dier, Schlam Schlam Schlam Schlam Arminier, ne, ja, genau. Bruno Labadia im Sturm der Arminia. Wer war da im Tor? Äh, Koch. Ach, oh, der Georg Koch. Geiler der Georg Koch war im Tor und Trainer war Hermann Gerland. Georg, Mann, Georg Koch? Der, der Georg Koch sah auch immer so aus, wie ich mich gefühlt habe. Ja, ja, also, ich, also irgendwie. Der Georg Koch sah immer so aus, als wäre er tatsächlich. Äh eigentlich direkt immer aus dem Bett gekommen also Ja, auf jeden <lacht> Fall. <lacht> also, das ist auch so ein Spieler, bei dem, ich weiß es nicht, ich habe schon lange keine Bilder mehr von ihm gesehen, aber bei dem hätte ich auch denken können: okay, so nach der Karriere ist er auch schon ein bisschen runder ein bisschen runter oder so. <lacht> <lacht> ja, das kann ja, sein. Das, ja. <lacht> das ist auch so ein Lebemann. <lacht> der halt. ja. Koch. Also irgendwie sympathisch. War kein schlechter Spieler, muss man sagen. Ne? Man Tor, Tor. Ja. Wer war da noch so bei Bielefeld? Also ich kann das immer so schwer einschätzen. Die komplette Aufstellung. Koch im Tor, dann in der Abwehr Peters, pera und davor Stratos. Oh, dann Thomas Stratos, Alter. Ja, Das Voll. Mittelfeld, Riedlewitz, Hofschneider, Meißner, Maul. Aha. Richtung Offensive Weisenberger Bagheri, der übrigens das Tor geschossen hat für äh, Bielefeld und ganz vorne der schöne Bruno Labbadia. Ach geil, der Weisenberger, das war der war doch bei uns und ganz geil, später. Der ja? war, der Markus Weisenberger, der war genau, der war dann bei war uns. War dann später bei uns, ja. Ja, korrekt. Geil, ey. Mal, ja, Markus Weisenberger, kein schlechter Mann gewesen. Und ich glaube auch gerade dort hat er doch, war der dort im Sturm oder war der der? Ich weiß nicht. Ich glaube, das war so sogar seine goldene Zeit tatsächlich. Das also so, ja. Ich würde es jetzt mal so eintippen von der Aufstellung her eher so als offensives äh, Mittelfeld irgendwas in der Richtung. Also nicht ganz Sturm, ja, ja. sondern so ein bisschen. Ja, bei uns war es auch so ein bisschen dahinter. Das weiß ich. Ja, ja. Was ja, war, waren der bei uns ja. so 2006 oder sowas? Hm? 2005, 2004 bis 2008. Mhm. Ja, ja, genau, passt. Geile. Wir sind kein schlechtes Spiel. Ah, die sie gar siehst keinen du keinen auch, Schleich wer auf gehandel? der Bank gesessen hat? Weil wenn Bagheri da gespielt hat, Ali da ja auch da gespielt hat. Ähm, hat auf der Bank äh, Miletic, Böhme, Göktan, Ivanovic und dann wurden eingewechselt Watering, Watering, Watering Bode und... Eis Alter, was für geil. Sternkopf. Sternkopf. Der alte flavor ey. <lacht> ja, geil. Also, die Bundesliga hat damals echt schon geile Typen so gehabt, muss man sagen. Ne? Ja, allerdings. Ja. Aber mit dem einen Punkt, wie haben wir uns dann. Also wir waren schon ziemlich unten in der Tabelle, ne? Von wir waren ziemlich unten in der Tabelle und wir hatten, soweit ich das ähm, gelesen habe, auch in dem Spiel durchaus ein bisschen. Ein bisschen Glück, weil das Tor für uns tatsächlich in der 90. Minute äh, gefallen ja, ist. Ja, ja, ja. <lacht> ja, wolf christel Guillemot nach äh, mit einem Kopfball. Ey, ey, ey. Das war dann auch eher so das glückliche Ding, wobei Bielefeld auch erst in der 56. Minute übrigens auch per Kopfball in Führung gegangen ist. Also da, da ging über das ganze Spiel hinweg nicht so nicht so wahnsinnig viel. Das war so ein bisschen ein Stopper für diese für diese Negativserie, wobei der eine Punkt dich dann am Ende da halt auch nicht so komplett irgendwie rauszieht. Hm. Ähm, jetzt versuche ich gerade wieder auf die Tabelle zurückzukommen. Liebe Kickerseite könnten wir ja, bitte. Danke. Ähm, wir waren dann am Ende des Spieltages auf Platz 17. Ah, scheiße, okay. Mit äh, ganzen acht Punkten. Damit einen Punkt hinter Ulm und äh, drei Punkte vor Duisburg. Drei Punkte um Ulm. <lacht> ja. Okay, ja. Ah, ja, ja. Ich, ich erinnere mich noch, wie mein Opa immer Guimin gesagt hat, anstatt ja, yeah", Das konnte er nicht so aussprechen. Also irgendwie ein merkwürdiger Fußball gewesen. Aber immerhin hat er getroffen. Ah, ja. Geil. Tabellenerster okay. zum damaligen Zeitpunkt. oder Nach dem Spieltag übrigens der glorreiche FC Bayern, die an dem Tag äh, den VfL Wolfsburg 5-0 hey. weggefiedelt haben. Und Zweiter, ebenfalls mit 20 Punkten, Dortmund, die das schlechtere Torverhältnis hatten, die an dem Tag nur 1-1 gegen den HSV gespielt haben, der Dritter war zur damaligen Zeit. Wir haben da auch ständig freitags gespielt, oder? Wir Was? haben da oft freitags gespielt, das ist in der Tat so, ja. Oh, großer Klassiker am Sonntag, Stuttgart gegen Kaiserslautern. Das mhm. mhm. ist schon... schon ja. Okay, cool, also da äh, haben wir wenigstens einen Punkt abgeluckst, aber müssen wir mal sehen, ob das noch irgendwie weitergeht. Ne? Ja, da muss langsam mal hier äh, die Kehrtwende eingeläutet werden, vielleicht funktioniert es äh, ja am nächsten Spieltag, den wir dann in der nächsten Folge besprechen werden. Ich kann schon mal spoilern, gegen wen wir am elften Spieltag äh, gespielt haben, auch äh, einer unserer Lieblingsvereine, nämlich Hertha BSC Berlin. Oh, Samstagsmittags daheim, ja. Samstagsmittags daheim, korrekt. Denn es hat ein schon konnte schon wieder nicht abwarten und hat schon geguckt. Ich habe jetzt mal gerade geguckt, der, äh, weil der Basti hat immer äh, eben über einen Spieler gesprochen. Der war mir gar nicht so bekannt. Der Thomas Strathaus. Ne? Den, äh, den kennst du noch gut, Basti? Ja, der Name sagt mir auf jeden Fall was. Der war bis in Bielefeld gespielt. Hat der, aber wo aber, hat der noch gespielt? Warte. Was ist mit dem? Ich glaube, der ist jetzt zusammen in mit Hamburg. dem. Ja, also der ist hier, scheint jetzt zusammen mit dem äh, Koch, über den wir eben äh, äh, gesprochen haben, äh, Trainer zu sein. Mal hm. Okay. Thomas Stratos. Ja. Hat auf jeden Fall nach seiner Zeit bei Bielefeld dann noch ein bisschen in Saarbrücken gespielt. Der war sogar, der war sogar Co-Trainer der griechischen Nationalmannschaft. Wie okay. absurd! Ey, ey, Alter, wie mir echt das nicht absolut, ohne Mist, wie ich es nicht wusste, dass Janis Amanatidis auch schon mal Trainer war. Also ich habe jetzt gerade geguckt, weil über den Stratus bin ich zu Amanatidis gekommen ja. und mir war nicht bewusst, dass Amanatidis äh, 2016 bei äh, Tessaloniki mal die Interimstrainerschaft übernommen hat für eine Zeit. Aha, wow. okay. genau. Wusste ich Zur auch. Saison. 2019-2020 kehrte Stratos als neuer Trainer des SC Fortuna Köln in die Regionalliga West zurück. Ja, ja, genau. Es läuft, läuft aber es läuft nicht so gut. Momentan <lacht> Platz 19. Bei der Fortuna? Hm. Ja. Ja, nee, es ist in der Tat richtig. Naja, gut. Also. Ja, zwei Jahre Co-Trainer unter Michael Skibbe. an. Ja. Die Fortuna. Mit Jean Löring damals noch. <lacht> Alter Fußballgranden. <lacht> ja, aber gut. Ich finde es interessant, dass Stratos und Georg Koch wieder vereint sind als in der, auf der Position der Trainer. Mhm. Na gut. Spannend, spannend, spannend. So. Mhm. Und dann würde ich sagen, biegen wir mal ab in Richtung Empfehlung und äh, Gute Tat der Woche. Und wir haben tatsächlich auch diese Woche eine Gute Tat geschickt bekommen. Und ich drücke mal hier auf den Jingle-Knopf. Die Gute Tat der Woche. Geben wir alles zu Hause, in unserer Familie, in unserem Umfeld, im Berufsleben, damit unsere Welt besser wird. Wir sind anständiger Junge, ich kenne ihn jahrelang. Er hat immer sauber und fair versucht zu spielen. Das ist, äh, glaube ich, äh, das Wichtige, dass wir miteinander respektvoll umgehen müssen. Seid nett zueinander und habt euch lieb. Ach ja, der Digo. Zumindest hat er bei uns immer, ein, immer einen Job. Ja. <lacht> Kein Kommen, was er Genau. So, die gute Tat der Woche wurde uns äh, geschickt von Andreas. Und es ist ein Projekt, was wir hier auch in äh, vorangegangenen äh, Sendungen schon mal hatten. Und zwar handelt es sich um das Projekt 200 äh, Plus. Der ein oder andere Hörer und mit Sicherheit der Benedikt, der ja alle Folgen nochmal nachhört, werden sich erinnern. Das ist ein ähm, Projekt aus einem ja, einem privaten ja, Verein ist es glaube ich nicht, sondern eher eben ähm, ja, so ein privates Sachspendenprojekt. Die sammeln immer regelmäßig vor Weihnachten ähm, Geschenke für Kinder in Not. Das ist so ein privates Projekt aus der Wetterau, wo man eben quasi ja, Geschenke abgeben kann. Es gibt so einen Zettel, den man ausfüllen kann, wo man sagen kann, okay, ist das jetzt irgendwie für welche Altersstufen, eher für Junge, eher für Mädchen. Und die sammeln die dann eben ein und geben die dann äh, Kindern in Not quasi als Weihnachtsgeschenke. Also für Kinder, die keine Weihnachtsgeschenke bekommen, sammeln die auf freiwilliger Basis die Sachen ein. Ähm, und Andreas hatte uns gebeten, dieses Projekt zu erwähnen und wir hatten das schon mal getan. Und ich finde das nach wie vor ein sehr, sehr gutes Projekt. Ich verlinke euch die Webseite, da gibt es ähm, eine kurze FAQ, da könnt ihr euch dieses Paketlabel runterladen. Und da steht auch, wo ihr diese Pakete äh, abgeben könnt, wenn ihr es nicht mit der Post schicken wollt. Und wer sagt von wegen, ja, Kinder sollten auf jeden Fall ein Geschenk zu Weihnachten bekommen, der hat jetzt bis zum 30. November die Zeit, da mitzumachen. Cool, finde ich super. Danke für den Tipp. Genau, nee, ist Dank. Sehr coole Sache, auf jeden Fall. Dankeschön. Wir verlinken es und äh, guckt euch das mal an. Ja, dann würde ich sagen, laufen wir weiter zu den Empfehlungen. Da haben wir nämlich auch was geschickt bekommen und vielleicht habt ihr auch noch was. Und jetzt kommen die Empfehlungen von und mit René, Basti, Marvin und Dennis. Das ist nach wie vor ein sehr, sehr äh, grandioser Jingle. Und zwar hat uns da eine Empfehlung äh, geschickt, der Markus. Und er möchte noch mal das aktuelle Eintracht-Magazin empfehlen. Da ist nämlich ein Interview drin äh, mit Jan-Arge Fjordhoff, wo unter anderem auch über dieses äh, Bayern-Spiel gesprochen wird, äh, bei dem Tarnat im Tor stand, äh, Basti, nee, Marvin hatte es vorhin erwähnt und wir hatten das ja auch vor ein paar Folgen ähm, besprochen und da schildert er auch nochmal so ein bisschen seine Seite und man kann das Ganze ja auch mittlerweile als E-Magazin äh, bekommen und ich glaube sogar teilweise kann man die Beiträge aus dem Magazin sogar kostenfrei lesen. Super. Mhm. Also Aber wer Android oder Apple-Gerät hat, der kann mal da auf der Seite gucken, die App runterladen und sich dieses Interview durchlesen. Sam mit Ferdorf geht eh mal. Der, der muss auch noch mal hier in den Podcast kommen. Stimmt, stimmt. Das steht auch noch auf der Liste, korrekt. Was habt ihr denn noch so an äh, Empfehlungen? Ich bin mir ziemlich sicher, dass Dennis wieder irgendwas aus der Öko-Ecke hat. <lacht> tatsächlich tatsächlich heute mal nicht aus der Öko-Ecke, sondern Heute wurde ja der Glücksatlas 2019 veröffentlicht und die Hessen haben es ja, der Glücksatlas, da wird geschaut, wo leben die glücklichsten Menschen in Deutschland oder auf der ganzen Welt im Endeffekt und äh, das wird an verschiedenen Faktoren eben ausgemacht. Äh, ja, wie zufrieden bist du mit deiner Situation und wie glücklich macht dich zum Beispiel ein hoher Verdienst und so weiter und die Hessen sind tatsächlich in diesem Jahr einen Rang nach vorne gesprungen auf Platz 2, wo kann man denn bitte glücklicher schon. sein als in Hessen? Ja, angeblich in Schleswig-Holstein, die tatsächlich zweimal in Folge jetzt schon auf Platz 1 waren. Ähm, ansonsten auf Platz 3 noch Hamburg. Aber warum sage ich eigentlich Empfehlung oder was, was will ich hier empfehlen? Äh, das Interessante bei der ganzen Sache war, dass wir das ist alle. In Hessen. <lacht> das ist immer eine gute Empfehlung. Kommt, kommt nach Hessen, genau. Äh, nein, eigentlich muss ich empfehlen. Leute, seid glücklich und zufrieden mit dem, was ihr eigentlich habt, weil es ist überhaupt nicht zu begründen, dass wir im internationalen Ranking weit hinter zum Beispiel den skandinavischen Ländern äh, stehen. Zum Beispiel Dänemark ist immer super glücklich und super, äh, alle sind zufrieden, denen geht es überhaupt nicht besser als uns hier und sondern die Leute sind einfach mit der mit der subjektiven oder der objektiven na, muss man eigentlich eher sagen mit der subjektiven Wahrnehmung in dem Fall äh, viel zufriedener und sind einfach glücklicher und haben einfach mehr Bock und dementsprechend stresst euch nicht so macht euch nicht so verrückt und sonst geht es doch allen gut dementsprechend meine Empfehlung diese Woche seid glücklich seid froh seid zufrieden und dann lebt sich doch gleich schon viel besser und wer nochmal sich dazu ein paar Daten angucken soll, was äh, denn so die anderen Leute glücklich macht und vielleicht findet man sich da an der einen oder anderen Stelle auch, äh, dem kann ich den Glücksatlas 2019 empfehlen. Da kann man so ein bisschen lesen, was die Leute eben so beantwortet haben. Vielleicht sagt man, stimmt, das finde ich auch toll, dass das in Hessen gibt oder finde ich auch toll, dass es, äh, ja, das macht mich auch glücklich. Dementsprechend schaut euch das mal an. Im Endeffekt mal wieder etwas, etwas äh, seltsame Empfehlung, aber... Vielleicht finden den einen oder anderen ja ganz interessant. Sehr ja, gut. Super. Sehr schön. Nee, sehr sehr glücklich. Auf jeden Fall. Ja, der, ja das ich habe es heute auch gelesen. Insofern ja, kann man, kann man auf jeden Fall mal empfehlen. Ähm, ich, ich denke, Denke, dass ein großer äh, Anteil großen Anteil an dem Glück momentan die Alter wahrscheinlich auch spielt, dass die ersten alle so zufrieden sind. Naja, am Ende, End, ne, wenn du dir überlegst, ich meine, guck mal, wie oft. Also es sind ja nur 30.000 Befragte, also vielleicht ja. wird auch nur eben Frankfurter Fanmilieu gefragt. Ja. <lacht> am Ende, ne? <lacht> nee, aber cool, freut mich. Sehr schön. Was habt ihr denn sonst noch so an Empfehlungen? Ich kann, wie immer mal wieder in unregelmäßigen Abständen, die aktuelle Elf Freunde empfehlen. Äh, Gerade das Cover, was man hier in Hessen kaufen kann. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Yeah. Wo hin Hinteregger als 80 er jahre Die 80er-Jahre-Geschichte mit Hinti, ja. Ich äh, sah den, den Trailer dazu, ja. Alleine für dieses Cover lohnt sich das schon. Das Interview mit ihm ist auch richtig geil. Aber nicht nur das, sondern da sind auch andere interessante äh, Artikel drin. Ja, kann ich er hatte Fall irgendwie gesagt, er wäre gerne irgendwie Fußballprofi in den 80ern, weswegen sie ihn dann in so einen Nylon-Sportanzug gesteckt haben und. Ach genau, ein paar Fotos mit ihm gemacht haben, aber auch ja. das Interview mit ihm ist ganz cool. Okay. Ja, ist ganz lustig. Mhm. Sehr schön. Ich habe sonst nichts mehr zu empfehlen. Ich bin. Nee, Basti, du, du hast ja hier. Wir haben ja hier auch eine ganz, relativ große Audience, da können wir ja auch nochmal sagen, es geht mit einem deiner Projekte weiter, ne? Wie was? Es geht mit einem deiner Projekte weiter. Ach so, <lacht> ja. Sorry. Ja, Problem ist, ich weiß ja nicht ganz genau, wann. Ja, weiß ich auch nicht, aber wir können ja trotzdem mal die Katze aufnehmen. Ja, auf machen. jeden Fall verurteilt. Verurteilt geht in Season ja, 2 cool. zwei auf jeden Fall. Ja, lasst euch Zeit. Okay. Ich habe Season 1 noch nicht zu Ende gehört. Okay. Ja, da können wir leider keine Rücksicht auf dich nehmen. Man. <lacht> <Nee>. Mann! <lacht> Nee, tatsächlich geil, ja stimmt, habe ich ganz äh, ist ein bisschen untergegangen jetzt hier bei dem 5-1 von Eintracht. Nee, aber verurteilt, geht weiter, freue ich mich sehr. Marvin hat ja auch seine Finger drin. Mhm. Ist ich auf jeden Fall, Fall ein geiles Projekt, macht mir Bock. Äh, und ja, wir werden auf jeden Fall rechtzeitig Bescheid geben, hier auch an dieser Stelle, wenn genau der Termin feststeht, wo die erste Folge von Season 2 rauskommt. Genau, also das werden wir dann alles irgendwie nochmal in den nächsten Tagen und Wochen festzurren und äh, du wirst mit Sicherheit noch die eine oder andere ruhige Minute haben, um die letzte Folge durchzuhören und dann starten wir dann irgendwann durch ähm, Basti und Heike werden sich auf jeden Fall wieder äh, viele spannende Fälle ähm, ja, bin nicht ausdenken, das wird nichts ausgedacht. Oder, genau, äh, dies, äh, das ist neu in der zweiten Staffel. <lacht> Denke, ja. <lacht> ich ich wäre ja froh, wenn es nur die letzte wäre. Es sind leider noch die letzten sechs Folgen. Ich habe da so ein Aha, kleines Backlog. Also von daher, wenn ihr da noch irgendwie so ein... Jahr oder irgendwas warten könntet, wäre ich <lacht> euch das sehr Das auf gar keinen Fall. Das auf gar <lacht> Verdammt. Es muss produziert werden. Immer weiter, immer weiter. Ja, ne? das stimmt. Also, also ich kann euch empfehlen, haltet euch, äh, haltet alle Augen auf den üblichen Social-Media-Kanälen und dann werden wir das alles irgendwie wieder zeitnah durchgeben. Ja, apropos produziert werden, ich habe keine Empfehlung, aber ich möchte an dieser Stelle nochmal vielmals Danke sagen an unsere wunderbaren, super tollen äh, Hörerinnen und äh, Hörer, die zumindest dafür sorgen, dass der die Befragung für den äh, Podcast-Glücksatlas bei uns hier in der Folge extrem hoch ausfällt, ähm, mit all dem Support, die ihr leistet mit den ganzen finanziellen Unterstützungen, mit den Sachen, die ihr hier äh, einsendet. Und ich habe auch einen aktuellen Grund, warum ich mich bedanken möchte. Ähm, ich habe es nämlich geschafft, jetzt äh, tatsächlich mal meine Produktionsmaschine hier auszutauschen. Noch wird die Folge auf der alten Maschine produziert, aber nach sieben Jahren musste dann dieser Rechner jetzt doch langsam mal hier äh, weichen und heute kam der neue Rechner an. Ich konnte ihn noch nicht in Betrieb nehmen, aber er wurde auch mitfinanziert mit dem Geld, was ihr hier Spendet, weil wir es jetzt doch tatsächlich mal geschafft haben, uns auch mal nicht nur hier das Geld zu nehmen, um in Technik zu investieren, sondern auch tatsächlich im letzten Jahr mal für uns was rauszunehmen für die Zeit, die wir hier investieren. Von daher vielen vielen Dank an alle, die das möglich machen da draußen. Yes, sir. Das wollte ich an dieser Stelle sagen. Das ist schön. Das ist schön, dass du neues Spielgerät hast. Ja. <lacht> lange für gespart. Sehr gut. Sehr gut. Ja. Musst du wissen. <lacht> ja. <lacht> ja. ja. Noch schöner ist es, wenn es nicht nur da jetzt in dieser Kiste liegt. Das hat mich heute dann doch so ein bisschen ein genervt. Ein Unpacking-Video hätte ich gerne noch. Ich war heute zu allem in der Lage, aber nicht zu einem Unpacking-Video. Ich sitze jetzt mittlerweile in der zwölften Stunde hier an diesem Schreibtisch mit Kopfhörern auf. Irgendwann ist einfach auch... Äh, na gut, draußen. na gut. Deswegen okay, ich würde ich sagen, äh, biegen wir jetzt auch dann mal auf die Schlussmeile ein. Ähm, wir wünschen den Menschen, die sich nicht irritieren lassen und am Donnerstag trotzdem nach Lüttich fahren, um da eine Waffel zu essen. Viel Spaß, äh, genießt äh, den Ausflug, vielleicht habt ihr die Möglichkeit, das Spiel irgendwo zu schauen. Ähm, ansonsten, wenn ihr am Sonntag auf dem Weg nach Freiburg seid, dann äh, dort ebenfalls viel Spaß. Nächste Woche und übernächste Woche ist Länderspielpause. Ich glaube, wir müssen uns noch so ein bisschen klären, wann wir jetzt tatsächlich aufnehmen, ob direkt nächste Woche oder übernächste Woche. Da müssen wir alle nochmal in unsere Terminkalender gucken. Aber ihr könnt euch gewiss sein, wir kommen wieder, keine Frage. Und bis dahin, macht's gut. Tschö.